Dann erstmal Grüße von hier von Bayreuth aus äh, nach nah und fern. Wir haben heute ganz äh, tolle Leute mit auf der Leitung. Ähm, ja, als Überraschungsgast natürlich, äh, man sieht ihn schon, unseren Alex Reinhardt, den CEO der PSC Group. Freundschaftliche Grüße nach Berlin. Ich hoffe, ihr seid in Berlin. Natürlich auch den Elias, ähm, ja, der hier jetzt eine Woche in Berlin verbracht hat und alle Informationen hat. Er war in jeder Veranstaltung, in jeder Schulungsveranstaltung. Das heißt, das ist natürlich der, der momentan äh, von uns die meisten Informationen hat und heute auch dieses Webinar sprechen wird. Heute das erste Mal mit den neuen, mit den aktuellen. Folien, die auch wir in Berlin gesehen haben, die sind nochmal überarbeitet worden und und und. Äh, natürlich haben wir heute die Kompetenz äh, an Fachfragen, den Alex hier. Äh, wir haben hier natürlich den Bertil Filges äh, live aus Spanien zugeschaltet. Das Internet in Spanien geht auch wieder. Äh, wir haben den Dennis und den Frank Kohlberg äh, aus Baden-Württemberg, ne, die heute äh, den Chat uns ein bisschen mit unterstützen und natürlich mich und ich freue mich hier anzumoderieren und äh, ist mir natürlich eine wahnsinnige Ehre, dass der Alex äh, auch hier ist, äh, dass der Elias da ist. Es geht ja hier in dem Business nicht nur äh, um den Coin, nicht nur um das Kryptosystem, um die PSC Group, sondern es geht äh, vor allem, äh, und all die in Berlin waren, wissen, es geht auch um die Menschen und äh, eins könnte sicher sein, die Leute, die hier dahinter stehen, der Alex, der Maxim, der Dennis, den darf ich jetzt auch ganz herzlich begrüßen, der technische Leiter ist im Bild. Und natürlich der Elias und die ganzen Jungs hier, die Führungskräfte, das sind alles äh, Top-Leute. Mit denen kann man auch abends mal ein Bier trinken gehen. Äh, die haben nicht nur Fachkompetenz und Power und Visionen, sondern ja, das sind auch tolle Menschen. So, wir gehen langsam auf die 300 zu und ja, ich gebe das Wort jetzt an meinen Freund und quasi... Also ich habe mich heute äh, gepäppelt äh, wie verrückt. Also ich habe die ganze Woche seit Montag war ich in Berlin bis gestern äh, keine Nacht mehr als dreieinhalb bis maximal äh, vier Stunden geschlafen. Äh, teils, weil natürlich auch noch ein bisschen gefeiert worden ist, weil wir alle nicht glauben konnten, was hier uns gerade äh, überrollt. Äh, auf der anderen Seite natürlich auch, weil richtig hart gearbeitet worden ist. Wir haben also auch noch am, äh, am Samstag Videos produziert, ich wollte eigentlich nur zwei Tage bleiben und immer wurde ein Tag verlängert, immer wieder wurde das Hotel äh, weiter äh, nachgebucht, äh, weil einfach so viel kam und äh, ich will jetzt hier versuchen, die Präsentation auch relativ straff hintereinander durchzumachen, aber ich, ich, muss, ich muss ganz klar sagen, äh, ich bin jetzt ja auch nicht ein ganz junger Networker, ich habe nur einiges erlebt, äh, im Grunde halb so lange wie ich lebe, bin ich sozusagen auch im Network Marketing unterwegs und äh, in dieser Zeit hatte ich noch niemals so ein Gefühl wie jetzt. Natürlich ist es so, äh, wer mich kennt und wer mehrmals mit mir schon gearbeitet hat, der denkt, naja gut, okay, äh, das klang ja immer gut, was wir gemacht haben. Ja? Aber ich muss ganz klar sagen, äh, was eben noch nie der Fall war, dass, man, dass ich wirklich auch so im Vorfeld in diesen Prozess auch ein Stück weit involviert war und vor allen Dingen natürlich auch im Vorfeld mir mal die Gründer und so weiter angeguckt, an, anschauen konnte. Ja, Aber äh, gehen wir mal gleich mal rein und versuchen, den Bildschirm zu teilen, um so schnell wie möglich in diese Präsentation zu kommen. Hier haben wir die Folien und äh, im Normalfall müsste jetzt jeder sehen, äh, was hier äh, passiert auf meinem Bildschirm. Ja, äh, für die, die heute zum ersten Mal äh, von dieser Idee hören, äh, können wir erstmal sagen, hier ist die PLC Group AG aus Zug in der Schweiz. Und äh, wer sich dahinter verbirgt, werden wir auch drauf kommen. Aber wichtig ist für mich jetzt erstmal eins. Ja? Äh, man kann immer so viel erzählen. Und äh, ich denke mal, das Wichtigste in diesem Moment ist, dass jeder erstmal versteht, um welches Geschäft es sich hier handelt. Und äh, was überhaupt das Geschäftsmodell ist, denn äh, im Grunde genommen äh, kann man natürlich immer viel konstruieren und viel machen, aber am Schluss muss das Geschäftsmodell tragen, um das es geht und wir haben hier äh, am Anfang äh, standen viele Ideen und ich kenne, äh, das ist mein großes Glück, äh, den äh, einen der CEOs schon über mehrere Jahre und äh, ich wollte ihn immer auch in der Vergangenheit in, in Nahrungsergänzung unterwegs war, äh, in, in, äh, zum äh, Network Marketing bringen und er hat immer gesagt, ich arbeite seit viel, langer Zeit an was ganz, ganz Großem, aber äh, ich, äh, wir müssen einfach abwarten, weil wenn ich irgendwann rausgehe in den Markt mit meinen Ideen, dann soll das was sein, was die Welt verändert. Und ich habe das natürlich immer so ein bisschen belächelt, wie jeder, der so sagt, Na ja, gut, äh, was ganz Großes sagt ja jeder. Aber jetzt gucken wir mal, was das eigentlich ist, was sind denn die Ideen? Also als ich das erste Mal äh, dieses Gespräch geführt habe vor mehreren Jahren, äh, wurde mir sozusagen schon die Ground Founding Plattform vorgestellt, die er äh, auf dem Zettel hatte. Und äh, da waren so viele Ideen, das fand ich alles richtig gut. Und dachte schon, wow, dann machen wir weiter. Aber er dachte, nee, nee, das reicht noch nicht. Weil was nützt die Grauen von den Plattformen, wenn es zu wenig Leute sehen? Eigentlich brauchen wir da um um dieses um diese Plattform auch ein soziales Netzwerk, was einfach aus sich heraus in einer rasenden Geschwindigkeit wächst, weil die Menschen, die da drin sind, einfach riesen Vorteile haben, überhaupt Teilnehmer des Netzwerks zu sein. Da dachte ich, oh, oh, oh, jetzt legt er sich mit den Großen an, ob das wohl was werden will. Aber ich dachte, okay, lass mal gucken. Ja, äh, der, der, der dritte Baustein dabei ist natürlich ein Marktplatz weil am Schluss muss man, wenn man dieses Netzwerk hat, das natürlich auch vermarkten, denn wenn man natürlich Hunderttausende oder vielleicht Millionen Nutzer aufbaut, dann wissen wir ja, was es bedeuten kann, wenn die auf einmal Umsatz machen, an dem die, das System oder die Firma oder die Community beteiligt ist. Und wenn man dann noch Zugang hat, und das ist der entscheidende Punkt, Zugang zu Technologien, die zukunftsweisend sind, dann nimmt die ganze Sache Gestalt an. Und äh, im letzten Sommer war es dann soweit, dass sich äh, die äh, Gründer äh, und das äh, mit ihren Technikteams äh, wussten, äh, der, das Blut, was durch die Adern dieser Idee fließen muss, ist der platin -Coin. Also wir brauchen die Blockchain-Technologie und äh, hier werden vielleicht auch viele Laien auf diesen... Aber ich glaube, diese Blockchain-Technologie ebnet uns äh, eine Entwicklung, äh, wie wir sie äh, nur alle 30, 40 Jahre sehen. Und in dieser Zeit, ähnlich wie die, in, wie die Erfindung des Internets, wird die Blockchain-Technologie äh, alles revolutionieren. Wir werden demnächst Grundbücher haben. Wir werden alles, also äh, alles darauf laufen haben, äh, was extrem viele Ressourcen spart. Und äh, das heißt, äh, wenn wir immer im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie den Bitcoin sehen, dann ist es natürlich äh, ein Synonym, aber diese Technologie ist ja viel, viel mehr. Aber das Produkt, also ein Produkt oder sagen wir sogar das momentan noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, populärste Produkt in diesem Bereich ist natürlich der Bitcoin. Und ich habe mal vorhin noch 15,30 Mal kurz reingeschaut und äh, also am 9. April war der Bitcoin bei 1.109 Euro und 23 Cent und der ist natürlich irgendwann mal vor acht Jahren, also nicht vor 800 Jahren oder 8.000 Jahren, sondern vor acht Jahren, das ist also eine Entwicklung, wo man sagen kann, das erlebt man noch, äh, mit 10 Cent gestartet. Ja, also wir merken daran, ist völlig logisch. Dass, die, dass dieser Fakt, dass also mittlerweile schon 12.000 Menschen Millionäre geworden sind, nur weil sie irgendwann mal Bitcoins gekauft haben, nur an der, an der Entwicklung dieses Coins, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ja, also mittlerweile gibt es aber über 3.000 sogenannte Kryptowährungen, ja, ich sage mal extra so genannt, weil, also wie man das alles nennt, Internetwährung, Kryptowährung oder überhaupt, ob man das Wort Währung äh, nennen darf, da sind äh, also viele verschiedener Meinungen. Äh, wir in unserem System haben da andere Begrifflichkeiten, aber das spielt ja jetzt keine Rolle, dass wir wissen, dass das Marktvolumen dieser Kryptowährung mittlerweile schon mehrere Milliarden Dollar groß ist. Also immer mehr Staaten diskutieren darüber, wie sie auch diese Kryptowährung und die Blockchain-Technologie dazu effizient nutzen können. Und äh, die Beweise gibt es dafür. Das ist also nicht einfach nur ein Spruch. Wir haben hier nur mal ein paar Facts hier mal aufgelistet. Also im Oktober 2013, ist mittlerweile auch schon äh, vier Jahre her, da war schon der erste äh, Bitcoin Geldautomat da, ja. Äh, Im Jahr 2015 hat sogar der Europäische Gerichtshof beschlossen, Wechselgeschäfte mit Bitcoin von der Mehrwertsteuer zu befreien. Ja, also die russische Alpha Bank nutzt äh, schon die Blockchain-Technologie und also in Japan ist es mittlerweile als legitimes Zahlungsmittel akzeptiert. Und wenn wir uns die Top 10 anschauen... Dann haben wir die ja aufgelistet. Ich will jetzt nicht über jede Währung irgendwas sagen oder über jeden Wert, weil darum geht es nicht. Wichtig ist, dass die Top 10 aller Player am Markt äh, 25 Milliarden Dollar schwer sind. Und äh, da kann man uns vorstellen, da ist schon ganz schön Musik. Und ich war ja nur in der letzten Woche in Berlin und äh, das war ja mehr oder weniger so ein Top-Secret-Insider-Meeting für große Führungskräfte oder eben Blockchain-Spezialisten aus aller Welt. Und da muss man sagen, wenn man dann in den Pausen oder dann am Abend <lacht> beim lockeren Gläschen Champagner ins Sprechen kommt und dann mit Leuten spricht, die also mal kurz mit Ethereum in den letzten äh, Wochen äh, also Gewinne realisiert haben, die in dem Bereich sind, das würden andere gerne in mehreren Jahren verdienen, dann wissen wir, das ist natürlich auch eine richtig spannende Geschichte für die Menschen, die sagen, ich möchte nicht 0,01% Prozent Zinsen bei der Sparkasse haben. Also das ist ein interessanter Markt, aber Viele verstehen ihn eben nicht so richtig. Und wenn wir uns äh, diesen Bitcoin mal anschauen, ich will da ganz kurz drüber gehen, um einfach nur ein Verständnis zu wecken. Äh, man hat immer eine Phase, wo dieser Coin sich etablieren muss. Coin sich etabliert und das Verrückte ist, es ist ja nicht nur bei Bitcoin so. Wir gucken da gleich mal drüber. Dann gibt es eine Entwicklung, da gibt es kein Halten mehr und dann gibt es wieder eine gewisse ein bisschen so Konsolidierung und dann entwickeln sich immer neue Höhen, wenn der Coin gesund ist. Ja, wir sehen das hier bei Dash, ja. Am Anfang gleich mal so richtig hoch und so. Und jetzt äh, auch Explosionen. Und wir reden ja hier von Juni 14 bis April 17, also wir reden nicht wieder von irgendwie 30, 40, 50 Jahren, sondern wir reden von ganz kurzen Zeitspannen. Ja, hier Ethereum äh, hat gerade, äh, also in den letzten Wochen war da richtig viel Musik drin. Ja, Monero, äh, immer die, die, derselbe Kursverlauf. Äh, ja, warum ist das so? Ich sage ganz klar, äh, wir haben da mal so ein bisschen den Begriff oben drüber geschrieben, Wild Wild West, ja, wilder Wilder Westen und 17 Jahre zurückblicken und die Zeit sehen, als das Internet sozusagen auch für die meisten da draußen böhmische Dörfer war, also, also, also im Grunde, dass sie alle nichts verstanden haben, sind so viele millionäre entstanden und also tausende und sogar milliardäre ja? und das sind eben nicht nur die bekannten namen wie sergey Brin, der bei google mit drin war oder mark zuckerberg über den wir natürlich permanent was hören oder der erfinder von napster der sean parker das sind mehr also das heißt wir haben jetzt dieselbe situation mit der blockchain technologie die alles revolutionieren wird aber wilder westen bedeutet natürlich eben und riesige Erfolgschancen. Und deshalb haben wir in den letzten Jahren ganz viele gesehen, die sich da versucht haben. Aber wenn man mal ganz klar dahinter guckt, müssen wir ganz auch ein bisschen sagen, die Zukunft lockt, <lacht> aber die Wirklichkeit ist hart. Ja, denn auch nicht jeder, der ins Eldorado gekommen ist, ist reich geworden, obwohl überall das Gold lag. Das heißt, am Schluss müssen sich die Spieler meistens wieder den besseren Spielern beugen. Ja, und das ist genau die Geschichte, wo wir jetzt sehen müssen. Wo sind denn die kritischen Problempunkte? Wir haben jetzt mal hier die ersten fünf mal aufgezeichnet. Also der erste Punkt ist, es ist keine... Und ich habe da mal dazu geschrieben, überzeugende Technologie da. Ja, also viele haben ein bisschen Technologie, aber ich denke mal, äh, ein, ein wunderschönes Backoffice äh, oder äh, das, das ist natürlich keine Technologie, wir sprechen von richtig bahnbrechender Technologie, patentierten Lösungen und so weiter und so fort, wir kommen gleich dazu. Der zweite Punkt, äh, was nützt mir ein Coin, wenn keine Akzeptanzstellen da sind, das heißt, das ist auch ganz oft ein riesiges Problem, dass also mit dem Coin nicht so viel angefangen werden kann. Dann, das hängt natürlich auch dann zum Teil damit zusammen, auch keine ausreichend große Community. Ja, es gibt viele Coins, die haben einfach nur ein paar tausend Mitglieder. Ja, Was ist das? Ja, Und das ist ein Punkt, der wurde bisher auch ja, von vielen überhaupt nicht in Wirklichkeit bedacht. Keine realen Aktiva. Was das bedeutet, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen und äh, ich will jetzt einfach nur die wichtigsten Sachen mal hintereinander weg sagen, ehe wir natürlich heute auch unseren Stargast, nämlich den CEO persönlich haben, dem ich ein paar Fragen stellen will zu den Themen, die ich nach einer Woche vielleicht nicht so äh, sicher oder oder so äh, sattelfest beantworten kann, wie derjenige, der sich seit Jahren damit befasst, um diese Probleme zu lösen. Der letzte Punkt hier auf dieser Folie, keine Unabhängigkeit von Banken und ich denke mal, das ist auch so eine Geschichte. Äh, wir haben ja eine, wir wollen dezentral, äh, ein dezentrales Zahlungssystem und am Schluss treffen wir uns alle wieder irgendwo zentral, <lacht> um, äh, um denen dann zu überlassen, wie wir das alles handeln in der Community und da haben wir hier natürlich Lösungen gefunden, also ich, natürlich darf man da nicht sagen, weil äh, wir, hatten, wir hatten also in der letzten Woche Menschen, die äh, ohne Übertreibung am Abend fast geweint haben vor Glück. Wir hatten Menschen, ganz absolute Spezialisten, die seit Jahren in der Blockchain-Krypto-Bitcoin-Szene drin sind, die äh, den äh, technischen Direktor, den wir auch hier auf der Leitung haben, mit Fragen gelöchert haben und am Schluss gesagt haben, das darf doch nicht wahr sein. Das ist eine Revolution, was hier kommt und darum geht es. Wir reden wirklich von einer Revolution, aber äh, da, um diese Revolution zu verstehen, müssen wir diesen analytischen Teil hier auch ernst nehmen. Denn wie können jetzt die Probleme gelöst werden? Was können wir tun? Warum kostet zum Beispiel ein Bitcoin heute 1.100, morgen sind es vielleicht 1.500, übermorgen wieder 1.000? Ja, und, und vor allem die wichtigste Frage, die meistens, also übrigens auch bei vielen, bei jedem Geschäftsmodell muss die gestellt werden, was äh, im Grunde genommen viel Fantasie verspricht: Woher kommt das Geld? Ja, also das Schlüsselwort, über das wir jetzt sprechen müssen, heißt keine. Ja, wir müssen einfach gucken: Diese keine, dieses Schlüsselwort. Wie können wir das zusammenfassen? Also keine Technologie, die wirklich überzeugt, keine richtigen Akzeptanz, keine große Community, keine Aktiva, keine Unabhängigkeit von Banken. Und jetzt kommt noch ein fünfter Punkt. Und dieser fünfte Punkt, äh, nee, der sechste Punkt natürlich, den ich vorhin noch nicht auf der Folie hatte, heißt, oft ist es so, keine Legalität. Und äh, das ist wirklich ganz klar die Frage. Wir brauchen, in dem Business äh, natürlich auch eine absolut legale Handlungsweise. Ich stelle mich hier hin mit meinem Namen und dann möchte ich auch, dass das legal ist, dass wir jetzt nicht irgendwo im Graubereich hantieren, äh, nur äh, und dass Menschen zu uns äh, kommen mit, mit Risiken, weil sie nicht genau wissen, ob das auch alles so passt. Und das ist genau die Sache, die dann natürlich nochmal richtig überzeugend ist. Ja, Das heißt, also obwohl wir hier was schaffen, was komplett revolutionär ist und was noch keiner kennt, haben wir auch diesen Punkt ausreichend äh, bearbeitet. Und ich kann also ganz klar sagen, äh, wir haben für alle Punkte, für jedes dieser keine Lösungen gefunden. Ja, also... Jetzt geht's los. Ja, das war ein bisschen Vorspann. Äh, sind ein paar Minuten weg, aber ich denke mal, diese, diese, das war einfach wichtig, um erstmal zu verstehen, um was geht's hier eigentlich. Wir werden jetzt beweisen, wir haben diese zukunftsträchtigen Technologien. Wir werden eine gigantische, große, wirklich zig Millionen starke Community aufbauen. Hinter der, dem ganzen Konzept werden reale Aktiva stehen, die dieses System stützen mit einem enormen Absatzmarkt, dann natürlich auch äh, über den Marketplace und so weiter. Die Unabhängigkeit von Banken wird angestrebt und erfolgreich sein und das alles passiert in einem legitimen Rechtsrahmen und das ist wichtig. Und jetzt... Äh, Möchte ich, würde ich mich riesig freuen, wenn, müssen wir mal kurz einen Test machen, wenn wir, also Herr Bederov, technischer Direktor von PLC Group, sind Sie online, hören Sie uns, können Sie hiermit sprechen, geht das? Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Denn jetzt gehen wir mal richtig ins Detail, weil wir haben, ich muss ganz klar sagen, ja, normalerweise ist dieses Konzept und um was es hier geht, das ist, ist, ist demnächst in einer Minute erklärt. Aber wir haben natürlich, weil wir erstmal starten, Stunde Null, haben wir viele, ich sag mal, Besserwisser, äh, äh, naja, äh, so, so, so alle möglichen Leute, die meinen, sie haben von allem Ahnung. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch diese komplizierten technischen Lösungen, die aber alles ausmachen, dass wir die mal richtig erklären. Und ich möchte dass vielleicht äh, Herr Bederow kurz uns erklärt, warum, äh, also wie jetzt unsere technischen Lösungen aussehen, äh, die einfach anders sind als woanders. Herr Bederow, äh, Sie haben das Wort. Yes, vielen Dank. Vielen Dank. So, ich hoffe, ich bin jetzt kurz zu hören. Ja, das Echo höre ich schon. Äh, ja, also wir fangen damit unsere alles klar, ja. Vielen Dank, das war genau hier die Rückkopplung. Äh, Darauf würde ich dann dich bitten, auch richtig äh, weiterzublättern. Ja, also die Folie kriegen wir jetzt gleich zu sehen. Äh, und ich fange aber in der Zeit an schon mal zu erzählen. Also etwas ketzerisch sage ich hier ja immer bei unseren Vorgesprächen, dass bei unserer Technologie, die wir jetzt mal äh, an ein sehr breites Publikum adressieren und für millionenfachen Nutzung einführen möchten, haben wir eigentlich, so also wie gesagt, wir fangen immer damit an, dass wir sagen, wir haben nichts anderes gemacht als ein Kryptowallet wallet erfunden oder konstruiert für unser Platincoin-Netzwerk. Da kriegen wir fast immer ein müdes Lächeln zurück, sondern dem Motto, das macht doch jeder. Damit fängt das, dass jeder Kryptosystem basierend auf der Blockchain an. Und äh, da bringen wir genau diese erste Folie, die wir jetzt gleich zu sehen bekommen wo eigentlich das Prinzip gezeigt wird, wie das aber doch jetzt äh, üblicherweise funktioniert. Denn eine Crypto Wallet, die muss im Normalfall, äh, kann eigentlich nur auf einem äh, modernen Computer gehostet werden, weil die Blockchain, also die eigentliche Datenbank, mittlerweile beispielsweise bei Bitcoin schon 100 Gigabyte fast die Grenze reich hat. Und wenn wir sowas auf ein mobiles Telefon bringen würden, äh, würden wir natürlich dann irgendwie zwei Koffer voll nochmal mit äh, Stromversorgung und externen Festplatten mitschleppen müssen. Äh, die üblichen Lösungen aber, da die Leute wissen, dass das auch äh, Bitcoins auf dem normalen äh, Smartphone funktionieren, äh, sagen wir aber aufklärenderweise in dem Falle, nein, lassen Sie sich mal uns mal ein bisschen anschauen, was in Wirklichkeit die Wolle ist, die Sie jetzt alle nutzen und wo Ihr Euch, Anführungsstrich, oder in, in unserer Anmerkung, in falscher Sicherheit eigentlich wiegen. Und jetzt bräuchten wir dazu tatsächlich die Folie. Auf dieser Folie sehen wir alle, so wie das üblicherweise bei solchen Zwischenanbietern äh, äh, funktioniert, die unsere Brieftaschen in Wirklichkeit auf eigenen sehr äh, rechten, starken äh, Servern hosten. Und dort wird auch nicht nur unser Wallet, sondern eigentlich das heiligste, was in einem, äh, bei einem Teilnehmer eines äh, Blockchain-Netzwerkes ausmacht, nämlich die der Private Key, wird genau dort hergegeben und bleibt also nicht bei dem User selber, sondern in dieser externen Drittfirma. Und das Einzige, was bei der Lösung tatsächlich auf das eigene Smartphone draufkommt, ist eine dünne, tatsächlich sehr dünne App, die eigentlich ein, Terminal-Sitzung ausmacht, also pra praktisch ein kleines Programm, welches eine Verbindung zu diesem Server, zu unserem tatsächlichen Wallet herstellt und nur die Ausgabe davon auf das Bildschirm unseres Smartphones herüberbindet. Äh, so, äh, dieser Wallet aber vom Drittanbieter gehostet, der macht tatsächlich mal schon mal die Operation auf dem echten äh, Bitcoin-Blockchain. So. Bei dieser Architektur sieht man jetzt eindeutig, dass man praktisch das Heiligste, nämlich das Private Key aus der Hand gegeben hat. Und theoretisch hat die Firma tatsächlich jederzeit, hat sie uneingeschränkten Zugang zu unseren äh, Coins. Das heißt, wenn man der Firma etwas Böses unterstellt, hält sie sogar in Worst-Case die Möglichkeit, unser gesamten Bullen leerzuräumen. Äh, was aber weniger so schlimm ist, aber trotzdem umso noch wahrscheinlicher. Wir wissen ja, dass Geschäftsmodelle der meisten Dienste, die im Internet äh, anfänglich für umsonst sind. Äh, man versucht, die Nutzer dafür zu gewinnen, denen einen Dienst anzubieten und die dafür einzugewöhnen. Und kaum ist da eine kritische Masse erreicht, äh, geht dieser Dienst auf ein Bezahlmodell über. Das bedeutet hier, so ein Anbieter wird wahrscheinlich in der nahen Zukunft sagen, okay, jetzt kostet aber dieses Häusling von deinem Wallet äh, dann so und so viel Prozent äh, im Monat. Und die hätten nicht mal ein Problem, dieses Geld sozusagen automatisch einzuziehen. Weil, wie ich schon gezeigt habe, liegt das Wallet samt gesamten unseres Geldes nicht bei uns, sondern bei dem Drittanbieter. Und das ist genau die Möglichkeit, wie wir das nicht machen wollen, wie das eigentlich ein quasi eine Sackgasse ist, wenn wir versuchen, mit so einer Methode ein breites Publikum zu erreichen. Das ist einfach nicht massenfähig. Was ist denn dann massenfähig? Und das genau haben wir tatsächlich bei uns spezifiziert, erfunden und konstruiert, das sehen wir auf der nächsten Folie. Genau, da sehen wir tatsächlich, dass der Nutzer auf eigenem Smartphone tatsächlich vollumfänglich im Besitz seines Private Keys ist. Und äh, diese Applikation ist so dünn, dass die tatsächlich auf jedes Smartphone passt und dort alle notwendigen Manipulationen mit Blockchain äh, tatsächlich in der Lage ist, äh, zu leisten. Und ist frei komplett von dieser Zwischenspeicherung bei einem Fremdanbieter. So ein Wallet äh, greift tatsächlich direkt auf äh, äh Litecoin Blockchain zu. So, bei der Blockchain äh, wollen natürlich sehr viele wissen, okay, was ist dort eigentlich, äh, was habt ihr für eine Blockchain, was äh, meinen Sie äh, da, wie viel an meinen Gebühren ist vorgesehen? Und da möchte ich an dieser Stelle erstmal eine Klarheit schaffen. Das ist das Wissen, was leider so in der Form bei nur wenigen Leuten vorhanden ist. Und deswegen kommen die ganzen zum Teil sehr widersprüchlichen Aussagen und äh, Falscheinschätzungen Einschätzungen. Ähm, wenn wir jetzt mal von der Blockchain-Technologie sprechen, dann ist eigentlich das Wichtigste dabei folgendes. Wir als Millionenpublikum sind normale Nutzer. Wir tätigen die eigentlichen Transaktionen, indem wir uns gegenseitig dann für irgendwelche Dienstleistungen äh, dann Coins äh, überweisen. Da draußen stehen laute einzelne Transaktionen. Diese sind aber noch nicht buchhalterisch erfasst. Was ist eine buchhalterische Erfassung auf der Blockchain? Das bedeutet, dass irgendeine Gruppe sich freiwillig bei Blockchain, also da gibt es keine Banken, gibt es keine zentrale Instanzen, sondern das kann grundsätzlich jeder, da muss sich ein Freiwilliger zu so einem Buchhalter erklären und muss mal Folgendes machen. Da, da, machen wir den nächsten Klick. Äh, da sehen wir einfach mal, dass die Transaktionen, also nicht zu weit, genau, dass die Transaktionen einfach mal aufgesammelt werden zu einem Blog. Äh, die werden dabei alle geprüft und validiert, also da dürfen, die dürfen nicht verfälscht sein, sie dürfen äh, keine falschen Daten enthalten und sie muss mathematisch auch Sinn ergeben. Das heißt also, man darf zum Beispiel nicht in einer Transaktion viel mehr Geld ausgeben, als man man selber besitzt. So, nachdem sie geprüft worden sind, darf der Prüfer äh, äh, noch zusätzliche Transaktionen anfügen, in der er selber sich äh, selber die Co äh, zusätzliche Coinmenge zuweist, das ist nämlich die Belohnung. Äh, Dabei äh, darf er nur eine bestimmte Anzahl von Coins an sich selbst überweisen, auf äh, die ich genau jetzt gleich äh, an, an eingehen werde. Äh, diese ganze Operation ist für einen modernen Rechner extrem einfach. Ein moderner Rechner macht diese Validierung, Zusammenfügen von Transaktionen zusammen Block und unterschreiben des Blocks binnen wenigen äh, Teilen von Sekunden. Äh, danach, um diesen Block veröffentlichen zu dürfen, muss ein Buchhalter aber äh, eine sehr, sehr intensive äh, und aufwendige mathematische Rätselaufgabe lösen, was ihm sehr, sehr viel Zeit kostet und wo er sehr, sehr viel Rechenenergie benötigt. Wer als erste diese Aufgabe löst, darf sein Blog, in dem auch äh, diese Belohnung drin erwähnt ist, auf der Blockchain veröffentlichen. Und genau das nennen wir hier also äh, Mining. Mining, sehen wir unten links auf dem Bild, ist einfach mal bildhafte Darstellung, wie aus dem Nichts Coins erzeugt werden können, also als Belohnung. Das ist nämlich äh, also das im Englischen das Bild, wie man praktisch auch äh, Kohle an die Oberfläche be äh, befördert oder Gold oder Edelsteine. Und das nennt man tatsächlich Mining. Äh, die Fachleute sagen dazu, ganz oben auf der Folie rechts zu sehen, ab POW, POV, Proof of Work. Äh, im Rahmen dieses Provo Works darf der Miner sich als erstes die ganzen Transaktionsgebühren aus allen einzelnen Transaktionen zusammenrechnen und zusätzlich eine festen, vorgesehenen Belohnung dazu addieren. Bei der heutigen äh, Pro Produkt Bitcoin ist diese Belohnung so äh, spezifiziert, dass die nach einer gewissen Zeit immer wieder halbiert wird. Derzeit sind wir bei 12,5 bitcoins pro abgeschlossenen block und diese zahl fällt ganz langsam aber sicher gegen null deswegen und man muss auch sagen je mehr buchhalter sich für diese aufgabe und für das Abschließen der blöcke interessieren umso aufwendiger wird diese aufgabe von alleine das heißt die wird immer schwieriger und da bleibt es festzustellen dass bei bitcoins prinzip diese mathematische aufgabe von der schwierigkeit steigt das heißt der aufwand um die zu lösen Geht es äh, fast ins Unermessliche, aber die Belohnung, die geht immer weiter runter, bis sie bei Null angelangt. Deswegen haben wir gesagt, beim Produkt äh, Platin Coin machen wir von vornherein diese Belohnung auf Null und äh, äh, damit kam wir Mining, aber keine so richtige äh, äh, Sinn, um das zu machen, weil die Belohnung auf Null gesetzt wird. Was machen wir zusätzlich? Wir haben ja davon gesprochen, dass wir ein hybrides Netzwerk äh, haben. Das heißt, wir haben beides Proof of Work und Proof of Stake. Und dieses Proof of Stake ist auf dieser Folie zu sehen. Äh, zum Fachbegriff Proof of Stake, um den von meinem zu unterscheiden, von Proof of Work, gehört ein anderes Sinnbild, also praktisch eine andere Allegorie. Und das ist nämlich, man kann auf die andere Art und Weise Münzen aus dem Nichts äh, machen. Das ist nämlich Münzen prägen. Und das bedeutet Minting, das heißt hier springen von Minting. Äh, Bei Minting geht es im Prinzip genau um die gleiche Aufgabenstellung, einen Block dadurch zu erzeugen, indem man äh, alle noch nicht erfassten Transaktionen hernimmt, alle auf die Richtigkeit prüft, zusammenfügt und einen Block abschließt, indem man auch nicht vergisst, sich selber dafür zu belohnen. Und das nennt man tatsächlich Minting. Äh, die Publikation so eines Blocks ist aber nicht mit dem, berechnen einer sehr komplexen mathematischen Aufgaben verbunden. Deswegen braucht man auch fast keine Rechenleistung dafür. Wie viel darf aber ein Minter im coin netzwerk sich selber auch zugutekommen lassen, sehen wir praktisch unten rechts. Er darf nämlich genau zu den sonst aufgesammelten Transaktionsgebühren noch eine Belohnung dermaßen auswählen, dass insgesamt ihm ein überwiesene Coinmenge, ungefähr bei 10% der annu äh, gerechnet, äh, dann zu, des eigenen An Einsatzes steht. Damit ist äh, es komplett das Prinzip von Bitcoin-Blockchain umgedreht worden. Das heißt, hier, um das zu erreichen, brauchen wir extrem günstige Ressourcen, also fast gar keinen Aufwand. Das zeigen wir im Weiteren, wie das genau, das, was dafür notwendig ist. Und auf der anderen Seite ist die Belohnung aber eigentlich unbegrenzt. Das heißt, die beträgt immer ca. 10% der Anno vom eigenen Einsatz für Mining. So, wenn ich jetzt mal die Theorie ein bisschen verlassen, dann möchte ich jetzt mal das Bilder zeigen, die eigentlich einem modernen Nutzer von Bitcoin beispielsweise oder Blockchain-Technologie sofort in den Kopf steigen, wenn wir von Mining sprechen. Der moderne Mining sieht so aus, wie man auf diesen Bilder sieht, die Bilder kommen ganz sicher aus China. Man sieht quasi ganz lange, große Regale. Soweit das Auge reicht, im Prinzip Rechner. Die Rechner sind so dicht aneinander gepackt, dass man nicht mal sich Mühe macht, um die in ein Gehäuse einzupacken. Wir liegen einfach mal sehr dicht, gepackt, dicht beieinander, verbrauchen ganz viel Energie, werden dadurch sehr warm und um diese Wärme abzuführen, stehen ganz große Ventilatoren. Man sieht da auf dem linken Bild Gebläse aus der Tunnelbautechnik, die notwendig sind, um tatsächlich diese Rechenleistung auch abzukühlen. Was braucht man aber ja jetzt für Minzing? Wir brauchen, wie ich schon sagte, keine Rechenleistung. Deswegen können wir uns ganz gemütlich in Europa verbleiben. Und ein Rechenzentrum in Europa sieht komplett anders aus. Man, äh, solche schönen Bilder, also quasi Technik, äh, äh, äh, leer, also leer Reinräume. Und äh, dort in diesen Schränken sind ganz, ganz dünne, aber leistungsfähige Server. Äh, für Minting braucht jeder Einzelne von uns aber nicht mal die Rechenleistungsfähigkeit von so einem Server, sondern wir brauchen nur einen Bruchteil davon. Und wir haben uns dann geschaut, was so die typischen Angebote sind, um bei einem äh, Server-Hosting-Provider -Pro einen virtuellen Server anzumieten. Und das kleinste, was wir gefunden haben, ist im Prinzip hier auf dem Bild zusammengefasst. Wir brauchen einen virtuellen Rechner mit nur einer CPU einem Gigabyte RAM und äh, derzeit 30 Gigabyte ist die absolut kleinste Konfiguration, die man heute noch anmieten kann. Kostenpunkt inklusive zugewiesener IP-Adresse, uneingeschränkten Internetverkehrs und äh, der erforderliche Strom. Strom ist 5 bis 12 Euro im Monat. Das steht im Rechenzentrum. Jetzt geht es darum, wo wir unser Schlüssel sicher aufbewahren können. Ganz sicher nicht im Rechenzentrum, sondern dazu haben wir unsere äh, PLC-Secure-Box entwickelt, die wir jetzt mal auf dem Bild sehen. Das ist genau die Box, die kaum größer ist als zwei äh, zigaretten äh, äh, und die sind zu so erlaubt, zehn 10% jährlich auf unser, also unser wolle gepackt haben, dann zu minten. Das richtige Fachwort. Genau, jetzt sehen wir das von allen Seiten. Diese PLC-Box ist, äh, ist geplant und wird uns in den nächsten äh, Wochen oder Monaten dann auch erreichen. Auf dem nächsten Bild sehen wir tatsächlich, dann nochmal zusammenfassen, was wir für München benötigen. Wir brauchen also im Rechenzentrum ein, einen angemieteten virtuellen Server mit unserer Software. Kostenfaktor 5 bis 12 Euro monatlich, je nach, dem, nach Anbieter und äh, zu Hause in eigenen vier Wänden. Sicher, Tresor für unser Private Key, das heiligste, was wir haben, wo unser Geld drauf ist, nämlich die PC Secure box Die plc Secure box verbraucht aber ganz wenig Energie, kaum mehr wie ein Smartphone. Oder man steht auch, das kleine Wandsteckernetzteil ist auch komplett ausreichend und erlaubt uns aber, oder gibt uns die Chance, tatsächlich fast uneingeschränkt, ohne jegliche Limitierung aus unseren Coins, praktisch Zusatzcoins zu minten, nämlich 10% jährlich. So, auf dem nächsten Bild sehen wir, dass tatsächlich diese Box nicht von, in etwa von einem äh, kleinen Rechner, was aus China kommt, äh, bestückt ist, sondern unsere Spezialisten haben Tag und Nacht daran getüftelt und haben so eine spezielle Platine hergestellt, die tatsächlich äh, jetzt mit eigenen äh, Prozessoren genau diese eine Aufgabe ganz gut und ganz sicher abarbeitet, die wir benötigen. Deswegen sehen wir auf dem nächsten Bild einfach ein Grundnetzwerk von PLC. Alle, die daran teilnehmen werden, so wie Elias jetzt auch mal zeigt, sind eigentlich aus unserer Sicht schon von Anfang an Stars. Es gibt aber auch welche, die zusätzlich dazu auch noch eine PLC-CQ-Box besitzen und damit in der Lage sind, 10% ihres Jahreseinkommens oder Einsatzes auch noch zu, zu vervielfältigen, nämlich durch das Minting. So. Dann haben wir natürlich noch was Tolles gemacht für unser breites Publikum, die mit einem Wallet von PLC ausgestattet sind. Wir haben es ermöglicht, ja im Offline-Bereich, also, also ohne Internetverbindung, Bezahlvorgänge machen zu können. Typischer Vorgang quasi in einem Flugzeug. Zwei Fluggäste haben gerade festgestellt, dass beide praktisch ein PLC-CQ-Wallet haben. Und diese Superfin Wallet ist erlaubt, dann den beiden mit folgenden Schritten, die jetzt mal ganz genau den Vorgang aufzeigen, im Prinzip zum Beispiel eine teure Uhr oder teure Dammtasche gleich direkt dort zu verkaufen und dabei mit kleinen coins zu bezahlen. So, für diesen Vorgang haben wir jetzt extra mal Technik entwickelt, die genau diese Offline-Bezahlung möglich macht und die dann praktisch, wo wir nur noch mal, äh, ein paar juristische Fragen klären können, müssen, damit wir das ganz sicher und kundenattraktiv Kunden äh, attraktiv dann praktisch in unser Produkt dann integrieren. Wird ganz sicher kommen. Ja, soweit zur Offline-Bezahlung mit Superfin Wallet. Dann haben wir einen, natürlich nochmal andere Wünsche, die wir berücksichtigen wollten, nämlich äh, für die äh, Leute unter uns oder durch Partner, die relativ schnell praktisch dann über größere Anzahl von Coins verfügen werden. Und zwar so große, dass es vielleicht ausreicht, ein Auto oder sogar eine Immobilie zu kaufen. Um eine, so eine Menge von Coins sicher auf dem Smartphone aufzubewahren, auf einem Smartphone, auf welchem praktisch ständig eine Online-Verbindung eingeschaltet wird, hätte ich mal ein mummiges Gefühl. Deswegen haben wir ein absolut sicheres Wallet entwickelt, welches... Wir unten gerade ist kaum zu sehen, äh, wollt in paranoik mod äh, getauft haben. Äh, aus diesem Wollen ist es unmöglich, den Private Key zu stellen, auch wenn der Eingreifer sich auf dem breit gemacht hat, aus einem Grunde, weil wir auf dem kein Private Key überhaupt zugelassen haben. Das heißt, dieser absolut sichere Wallet äh, beherbergt nur unser Public Key und ist deswegen in der Lage, praktisch nur äh, unser Guthaben anzuzeigen, unser dann Einbuchvorgänge und äh, History von den Transaktionen. Wie funktioniert aber ein Bezahlen in solchen in, in, in, mit, mit solchen Wallet? Das sehen wir äh, jetzt hier auf dem Bild rechts. Wir haben ein, ein Telefon, was im Prinzip nicht, also keine Verbindung nach außen hat. Da ist die SIM-Karte rausgenommen, ist äh, komplett äh, abgeschaltet. Äh, Gibt es keine WLAN-Verbindung. Das heißt, ein Hacker, Hacker kann sich nicht mal dort äh, einbringen. Und durch eine getüftelte Methode, wo wir mittels QR-Code eine Transaktionsanfrage vom linken Telefon zum rechten rüber signalisieren auf dem optischen Wege und dementsprechend unterschriebenes Ergebnis zurück, können wir auf dem linken Telefon praktisch ohne, dass wir dort einen privaten Schlüssel haben, eine Transaktion sicher ins Online-Netzwerk auf die Blockchain bringen. Dieses Verfahren ist neu, dann haben wir dafür ein Patent angemeldet. Jemand, der sich mit Patentwesen auskennt, weiß, dass so eine Patentvergabe bis zu einigen Monaten dauern kann. An, wie gesagt, Anfrage läuft. Deswegen sind wir jetzt offiziell in Bezug auf diese Idee im patentpending zustand So, gehen wir mal weiter. Eine weitere know und eine weitere Verfahren, was wir nicht, zwar nicht selber erdacht haben, aber dafür am Markt gefunden haben, was sehr gut in unserem Produkt reinpasst, ist nämlich eine dezentrale Börse, die erlaubt es unseren Kunden, äh, praktisch äh, Coins gegen fertiges Geld zu tauschen, ohne sich dafür auf den Börsen äh, zu zentralisieren. Also ein Gedanke, was eigentlich äh, äh, alle Blockchain-Philosophie entgegenkommt. Und da haben wir das genau gemacht, wie funktioniert das? Ein Verkäufer bietet praktisch sein coin an und sagt, so und so, vier platin möchte ich verkaufen. Wenn wenn irgendjemand ähnlichen Kaufinteresse hat, dann wird das System die Bayern erkennen, die absolut dann sonst davor anonym sind. Dann wird ein drittes ein drittes Wallet eingerichtet. Dieser spezielle Wallet hat im Gegensatz zu der normalen Stadt einer Private Key drei Public Keys, funktioniert nach dem Prinzip zwei von drei und man bringt also zwei, Zwei von drei Unterschriften und dann zu entstehen. Und dann läuft das ähnlich wie beim Kauf eines Hauses über einen Notar. Es wird im Prinzip ein, ein Vertrauensperson herangezogen. Dann werden die Coins die überwiesen, nachdem die in so ein quasi spezielles Wallet reingelaufen sind kommt dann ähm, dann die normale Überweisung mit fiat im Geld vom Käufer zum Verkäufer und alles in Ordnung gelaufen ist, wird durch zwei Schlüssel so ein spezielles Wallet äh, entsperrt und dann fließen die Platincoins zu dem Empfänger und die doppelte Transaktionsgebühr zu der Vertrauensperson. So viel zu unserem technologischen Know-how in sehr sehr schnellem Durchgang. Ich hoffe, dass da die Qualität gut war und äh, wir übergebe Mikrofon jetzt weiter zurück an Elias. Also äh, ich verstehe das ja jetzt auch Also immer, immer besser. Ich mache mal hier ein bisschen. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Herr Bederow, dass Sie uns da für diese Erklärung zur Verfügung gestanden haben. Äh, wie äh, unschwer auch zu hören war, Herr Bederow ist äh, Deutscher, aber mit äh, dem Hintergrund aus Russland, also geboren in, in der ehemaligen äh, Sowjetunion, um es vielleicht mal so auszudrücken, und äh, ich, äh, die Vorstellung wurde ihm natürlich überhaupt nicht gerecht. Äh, man hätte normalerweise eine ganz, ganz lange Laudatio halten müssen, äh, weil er wirklich, also mit seinem Team, wo also mittlerweile, also es ging los mit 30 Ingenieuren, äh, Software-Spezialisten, Programmierern und so weiter. Mittlerweile äh, wird das Team immer weiter anwachsen, äh, sich die PLC-Group selbstverständlich als Technologie, Unternehmen versteht. Also äh, die PLC Group versteht sie nicht als Network, sondern als äh, äh, Technologieunternehmen, äh, was sich natürlich äh, dieser Empfehlungstechnik aus dem Network Marketing bedient, um in kürzester Zeit Millionen von Nutzer anzusprechen. Wir kommen ja dazu. Aber wichtig ist jetzt einfach eins, dass wir jetzt verstehen, und ich hoffe, das ist angekommen und ich weiß nicht, wie, ob es die Zeit erlaubt, dass vielleicht nachher auch noch ein paar Fragen gestellt werden können zum Abschluss. Aber jetzt gehen wir erstmal in der Präsentation weiter und ich hoffe, für die meisten ist dieser Punkt zukunftsträchtige Technologien wirklich zum Abhaken. Ja, also wir, ich fasse mal zusammen, wir haben also eine Hybrid-Blockchain, die extrem schnell ist die aber auch gegen eine Übernahmeattacke, also die sogenannte Attacke 51% schützt, weil natürlich, wir wissen das von jungen Coins, die nur über das Mining arbeiten, wenn natürlich diese großen Mining-Farmen all ihre Kraft auf so einen jungen Coin richten und dann ist es natürlich ganz schnell, dass die auch die Mehrheit an den Coins erwerben können und dann, Prost Mahlzeit, hat man keinen Einfluss mehr. Das kann bei uns komplett nicht passieren, weil wir diese Mischung Proof of Warp und Proof of Stake haben. Also einfach mal genial. Das patentierte sichere Wallet. Ich denke mal, das ist einfach genial, weil jeder weiß, äh, ja, wenn ich dann auch ganz viel Geld dort habe, dann ist es auch sicher und da kann keiner drauf und ich kann das, also theoretisch kann ich auch mir, wenn ich eine Million habe, dann zehn solche Boxen an zehn verschiedenen Orten aufstellen. Dann habe ich sogar sozusagen das also nochmal gesplittet, das Risiko. Also man kann wirklich sagen, es ist die momentan weltweit sicherste Lösung, die kein anderer so in der Form anbietet. Das dünne Wallet, darüber brauchen wir nicht sprechen, das ist ja zum Patent angemeldet. Also es hat auch keiner. Damit können wir wirklich und gerade der Networker, wir können weltweit arbeiten. Wir können weltweit immer unser Handy zücken, zeigen was da passiert, wir können im Flugzeug Leute rekrutieren, also die profi networker sind ja permanent im Flieger unterwegs und dann äh, muss man sich ja automatisch fragen, was machst du, was machst du, demnächst holen wir einfach nur unser Handy raus und machen mal kurz an und danach äh, kann der andere leider nicht mehr schlafen, äh, auch wenn es ein 10-Stunden-Flug ist und wir können ihn auch sofort einschreiben und wenn er der Erste, der das nächste Mal online ist, äh, der hat gleich... Äh, dann wird das auf der Blockchain veröffentlicht, er ist im System, er hat gekauft, es ist, also es ist, es ist irgendwo so ein bisschen wie Schlafenland, die ganze Geschichte, aber ich, ich muss mich immer so ein bisschen mit meiner Begeisterung zurückhalten, damit es auch nicht so ein bisschen wie Vertriebsgequatsche klingt, um es mal so ein bisschen so auszudrücken, weil wir haben es hier wirklich mit Lösungen zu tun, die alles revolutionieren werden und das ist einfach äh, wird der Sache nicht gerecht wenn wir hier wirklich äh, sagen wir mal das Ganze in einer Sprache vortragen äh, die muss normalerweise müsste das ganz feierlich hier <lacht> äh, rübergebracht werden ja wenn wir nur mal dann an den nächsten Punkt noch denken die Secure Box 10%. Prozent also jetzt jetzt jetzt mal ganz im Ernst <lacht> wo kriege ich sicher 10%, Prozent Prozent also immer jeder und vor allen Dingen, egal wer, es gibt keine Qualifikationen, außer ich brauche diese Box. Also, äh, ich denke mal, wenn das gesamte Geschäftsmodell nur darauf beruhen würde, dann würden sich wahrscheinlich schon Millionen Nutzer finden. Ja, das ist ein bisschen ketzerisch ausgedrückt. Also, ja, also Offline-Wallet. Also, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ihr merkt, was drin. Ja. Hier haben wir richtig was äh, sozusagen zu bieten. Das soziale Netzwerk, ich gehe da auch jetzt mal relativ schnell drüber, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dem CEO sagen würde, komm jetzt gleich in die Leitung und sprich da drüber, dann könnte er auch, auch zwei Stunden sprechen von dem, was da kommt. Aber es geht jetzt einfach erstmal darum, wir wollen erstmal ganz schnell Millionen Menschen da draußen sagen, da ist was da, das ist absolut seriös, das ist absolut zukunftsweisend und das wird die Welt verändern. Und äh, wenn mich Herr Zuckerberg äh, irgendwann angerufen hätte und gesagt hätte, komm mal nach Berlin, wir rufen ein paar Leute an, die mal unsere Ideen hier mal angucken oder der Gründer von Google oder sonst was. Ja, ich wäre dem gefolgt. Ja, Und was wir jetzt gerade machen, ist ja einfach nur einladen, sich einfach mal die Informationen anzuholen. Wir, wir, wir wollen ja nicht mal Geld haben, weil wir können ja noch nicht mal Geld Teuren Produkte. Also, es wird ein soziales Netzwerk entstehen, an dem nicht nur die teilnehmen, die sich für Coins interessieren, sondern natürlich noch viele, viele weitere andere Millionen Nutzer. Und in diesem sozialen Netzwerk kann ich nicht wie bei Facebook nur 5000 Freunde haben, sondern 100.000 Freunde. Und in dem Moment bauen sich natürlich auch im Hintergrund dann Business-Accounts auf. Und äh, man kann die effiziente Promotion des eigenen Unternehmens auf diesem Netzwerk betreiben. Äh, mit diesen Produkten kann man auch Werbung kaufen, platzieren, ich bekomme Ad-Points und so weiter und so fort. Wäre jetzt alles zu kompliziert, aber eins muss man wissen. Aktivitäten, die die Community in diesem Netzwerk macht und dadurch wird das auch groß weltweit, gibt es Coins. Die Community wird vergütet. Ich schreibe einen Post und dieser Post kriegt 100 Likes. Ich habe einfach mal nur meine Liebste gelobt, weil ich die jetzt so lange nicht gesehen habe und da hatte ich gleich mal über 100 Likes Demnächst werde ich dafür bezahlt, wenn ich meine Liebste lobe. Also es ist doch Wahnsinn. Es ist, es, ich, ich kann einfach nicht meine Begeisterung zügeln. Es geht nicht. Und das Ganze absolut seriös. Weil wenn, wenn wieder auch welche Werbenetzwerke hören, dann denken sie gleich wieder, oh, und da wird man dazu gespammt. Dieses Netzwerk funktioniert komplett ohne Spam, weil nur derjenige, der befreundet ist, kann einem schreiben. Und deshalb, es gibt in diesem Netzwerk kein Spam. Ich kann 100.000 Freunde haben, aber ich werde nicht zugespammt. Und wenn mich jemand dreimal anspammt und dreimal habe ich den weggeschickt damit, dann wird er gesperrt und darf mir nie wieder eine Freundschaftsanfrage stellen. Von Hallo Freunde, also ich ergänze nur kurz eine Elias zur zu, zu, äh, Tatsache, dass auf, der Fest, auf dem sozialen Netzwerk, einmal zurück Elias, kein Spam möglich ist. Es ist so, wenn man viele Freunde hat und einer missbraucht ihr Vertrauen, dann ist es nicht so, dass ich ihn dreimal warnen muss. Es ist ein bisschen anders. Sie entfreunden ihn einfach. Sie schmeißen ihn einfach aus ihrer Freundesliste raus und dann kann er sie nicht mehr anschreiben. Er kann nichts machen, auch seine Inhalte mit ihnen nicht teilen. Und diese dreimal funktioniert so, wenn jemand äh, ihnen eine Freundschaftsanfrage stellt, die wir ja das von anderen sozialen Netzwerken kennen, kann jeder, also hat jeder nur drei Versuche. Wenn er dreimal ein Nein gehört hat, wird er das vierte Mal keine weitere Freundschaftsanfrage stellen können. Für immer. Also dreimal Nein heißt Nein. Ähm, zu der Box. So, der PLC Secure Box nochmal diese 10%, die man minten kann äh, die gibt es ja mit der Box aber auch ohne es wird eine Softwarelösung geben die natürlich nicht so sicher ist wie die PLC Secure Box aber es wird auch möglich sein ohne eine physische Ware in der Hand zu halten äh, Coins zu minten also jeder kann wirklich ein Minter werden und man braucht nicht mal eine Box. Also eine, die Box macht, also sorgt für eine absolute Sicherheit. Wer 100.000 Coins hat, braucht die Box. Wer 10 Coins hat, dem, reichen auch, dem reicht auch die Software. -Lösung. Okay, Elias, ich gebe ab. Danke. Ja, also ich würde mich natürlich riesig freuen, weil jetzt kommt ja auch dieser Punkt, wo ich eigentlich, wir wollten das in Interviewform machen, aber also ja, ich habe dich, ich habe sie jetzt auch gar nicht, also Gut, wir sind per Du, viele wissen das, deshalb können wir das auch sagen. Ich habe dich jetzt gar nicht groß vorgestellt, lieber Alex, äh, aber äh, du als CEO, das wäre mir jetzt also wirklich eine Riesenfreude, wenn du vielleicht über die nächsten zwei Folien noch drüber gehst, weil da geht es ja wirklich um die Aktiva um das, was die Firma mittelfristig erreichen will. Und ich denke mal, äh, das, der entscheidende Punkt ist ja wirklich, den wir unter allen Punkten, sagen muss, die Firma hat von Anfang an gesagt, wir müssen den Massenmarkt erschließen und Massenmarkt, das sind nicht 100 oder 500.000 Nutzer, das sind Millionen Nutzer, irgendwann vielleicht 100 Millionen Nutzer, das ist das Ziel und unter dieser Prämisse ist alles äh, entwickelt worden. Ja und deshalb ich würde mich freuen, wenn ich einfach nochmal ausschalte, die Folie nochmal anmache und noch mal übergebe bitte. Okay, okay, okay gern. Ja PLC Business. PLC Business ist eine Plattform, wo die Company, also die, wo unsere Gesellschaft ähm, die Projekte aussucht, in die die Gesellschaft als Investor reinkommt. Das heißt, wir suchen uns profitable oder vielversprechende Projekte aus, die bereits auf dem Markt sind, vielleicht nicht so überzeugende Ergebnisse zeigen, aber bereits im Plus sind. Und diese Projekte brauchen meistens entweder ein bisschen eine kleine Anschubfinanzierung oder sie brauchen Hilfe bei, bei der Entwicklung, wie zum Beispiel Programmierer, Marketingmenschen, Texter und und und Designer und, oder zu, sie, sie haben keinen Zugang zu der Community. Und das alles als Inkubator können wir bitten, inklusive Geld. Und dann Fangen diese Geschäftsmodelle aus 5000 vielleicht pro Monat 20 Zollwirtschaften. Wenn man die dann weiterhin optimiert, sind sie auch in der Lage, 200.000 Euro pro Monat zu erwirtschaften. Und solche Perlen suchen wir uns aus und dort beteiligen wir uns. Und PLC Business Plattform wird in Zukunft, also die ach, jetzt ist sie auch schon eine Crowdfunding-Plattform, aber ist, sie wird in mehreren Schritten. Der anlaufende erste Schritt, die Gesellschaft finanziert selber. Der zweite Schritt ist, äh, wir schalten ganz normales Crowdfunding. Und der dritte Schritt, wir überlegen auch über Crowdinvesting nach. Das heißt, zuerst finanziert die Firma, investiert die Firma, baut das Investmentportfolio. Und später äh, lassen wir wirklich... Viele Projekte rein, ich will nicht sagen alle, aber sehr, sehr viele, die natürlich unsere Vorgaben erfüllen. Also Sie müssen ein Video haben, Beschreibung, fertige Produktliste, Team, wenigstens ein Prototypen oder irgendwas in der Hand, damit Sie das präsentieren können. Und dann können Sie Geld sammeln über unsere Community, über Ihre eigene Community. Man kann, man wird in zwei Möglichkeiten ähm, investieren kann, entweder mit Coins oder mit dem Fiat-Geld, also mit dem reellen Geld. Und äh, ja, das wird, ich denke, wir, wir werden über die nächsten zehn Jahre ein paar zehntausend Projekte schon finanzieren. Da bin ich mir absolut sicher. Über Crowdfunding und Investing. Und gleichzeitig bauen wir mit der PLC Business äh, Plattform und unser ähm, Investitionsportfolio aus. Der besteht jetzt aus, ähm, aus Wertmetallen, also aus Edelmetallen zum Teil. Und zum anderen Teil aus Beteiligung aus gerade diesen Startups, wir nennen sie Startups, sie sind jetzt nicht die Startups, die man normalerweise sich vorstellt, die wahrscheinlich nur auf dem Stadium eine Idee sind, und, äh, sondern wirklich die, die bereits schon auf dem Markt die ersten Ergebnisse gezeigt haben und nur ein bisschen Unterstützung und Skalierung brauchen. So, nächste Folie, ja, PLC-Market. Also PLC-Market wird eine absolute Revolution hervorrufen. Ihr, ihr werdet das definitiv erfahren in, bis, bis Ende des Jahres, sollte wenigstens die Light-Version stehen. Wir haben hier die Möglichkeit gefunden, die, die Dienstleister und Anbieter, Verkäufer, Produzenten an unser Kryptosystem legal anzubinden. Wenn, wenn jemand von von unseren zuschauern jetzt meinetwegen 100 bitcoins hat stolze Zahl und der nimmt diese 100 bitcoins und geht zu seinem autohaus um die ecke weiß ich nicht irgendeine marke und versucht für diese bitcoins das auto in diesem autohaus zu kaufen wird er feststellen leider dass er das nicht machen kann weil das autohaus die bitcoins nicht akzeptieren kann aus rechtlichen gründen weil da, also das Autohaus muss ähm, das interne, die interne Währung akzeptieren. Ja, das Autohaus kann nicht Schweizer Franken oder russische Rubel oder sonst was. Ja, oder Goldwaren. Ja, wenn Sie einen Goldwaren bringen, kann es auch nicht. Weil dieser Geschäft ist auch lizenzpflichtig. So, und wie machen wir das jetzt? Wie schaffen wir viele Akzeptanzstellen, wenn äh, Handel mit Coins illegal ist, Akzeptanz der Coins illegal ist, alles drumherum um Coins illegal ist. Ja. Und die, genau diese Problematik haben wir uns ange, angegangen, angenommen und wir haben PLC Market geschafft. Wir haben eine Plattform äh, programmiert, die ist jetzt noch äh, nicht komplett fertig in der Entwicklung. Ähm, aber in, auf dieser Plattform werden Produzenten, Dienstleister, äh, Produktanbieter einfach mit ihren Produkten reingehen. Sie werden, es wird sowas wie eine shop -Lösung. wir kennen ja eBay, Amazon, äh, Alibaba, das sind ja auch shop also im großen Stil natürlich, äh, sie werden dort ihre Produkte eintragen und sie werden sie für landesinterne Währung eintragen, Euro, Rubel, Dollar, was es auch sein mag. Und das System rechnet das automatisch in Coins um und unsere gesamte Community, die ja genug mehr als genug Coins hat, wird sich diese Produkte kaufen. Und das Unternehmen hat also in, unserem, in unserer Payment Institution, die wir ja später vorstellen werden, also ein Zahlungsinstitut auf Deutsch, wird im Backoffice zwei oder drei Konten haben, Unterkonten, Euro, Unterkonten, Dollar vielleicht und Platincoin. Und da werden ihm die Platincoins eingebucht und er kann ganz einfach wechseln in seinem Backoffice. Er kann selber entscheiden, will er die Euros, also will er die Landeswährung oder die Coins. Aber dieser Vorgang, dass er seine Ware in Euros einstellt auf die Plattform. Das macht die gesamte Transaktion dann legal. Und dieses System können wir wirklich weltweit umsetzen, weil äh, mit der Payment Institution, die Sie, die, die Sie jetzt hier seht, sehen, äh, zeigen wir, wie das jetzt funktioniert. Das heißt, von, von hier, von uh, PLC Market, hier werden die Transaktionen getätigt. Äh, über über die Schnittstelle wird das alles in der lizenzierten Payment Institution erfasst und natürlich durch interne Prozesse dann geregelt, so dass der Verkäufer, der Dienstleister wirklich nur rechtssichere Handlungen macht. Ja, und das macht, denke ich, unser, unser Market einzigartig, definitiv. So, spätestens, also die Payment Institution, die bringt natürlich nochmal zurück, die Payment Institution, die bringt ja ähm, weitere Vorteile mit sich und zwar, das ist wie ein ganz normales Zahlungssystem, das heißt man kann intern Geld, also wie, wie, wie von Bank zu Bank überweisen, aber vom Konto zu Konto, man kann, äh, also wir als Firma können Co-Branding Karten produzieren Rausbringen. Wir sind in der Lage dann später, nicht jetzt, vielleicht im nächsten Jahr eigene Karten zu produzieren, nicht als Co-Branding und wir werden mit dem Zahlungsinstitut, also mit Payment Institution auch eigene IBAN-Konten, also IBAN-Konten austeilen, vergeben und spätestens dann äh, Spätestens dann ist der Vorteil so groß, dass jeder, aber wirklich jeder, das nutzen kann. Ich bin unterbrochen. So, die nächste Folie. PLC Academy. Es ist ja also jeder, jedes einzelne Thema ist in Monate langer Kleinarbeit zwischen vielen, vielen Spezialisten äh, entstanden und zur Perfektion getrieben worden. Und dann geht man erst raus. Und jetzt haben wir den letzten wichtigsten Punkt, Legalität. Und äh, dieser Punkt Legalität äh, bedeutet, dass wir ganz klar sagen, wir verkaufen keine Coins, wir verkaufen den Schulungsinhalt und Technologische Lösung, den Schulungsinhalt der Academy und dazu technische Lösung. Und jetzt ist die Frage, wir bilden unsere Partner wirklich aus. Das ist unser Anspruch, der absolut steht, weil ich weiß, dass natürlich dieser Methode sich, also übrigens nicht erst seit wenigen Jahren, sondern seit ziemlich vielen Jahren, viele auch, zum Teil Seminare früher verkauft haben, um einfach äh, eine legale Plattform äh, für ein äh, für Network Marketing System zu bauen. Äh, nur ich kann ganz klar sagen: Wir bauen hier eine wirkliche Academy auf. Und aber und und es ist nun mal auch der Schlüssel in diesem ganzen System auch äh, zur Legalität. Und die äh, PLC Academy wird eine mächtige, eine große Online-Plattform sein, wo wirkliche Spezialisten äh, viele, viele Lektionen halten und diese Kurse haben wirklich, äh, die, die bringen die Menschen weiter und es ist natürlich erstmal auch Technik, Blockchain-Technologie, Internet-Technologie, alles was dazu gehört. und selbstverständlich auch Network-Marketing, weil die Leute wollen ja diesen Weg, sie wissen, dass sie mit Network-Marketing Freiheit erreichen können, aber sie müssen auch wissen, wie es funktioniert. Und deshalb, wir haben für alle digital Marketing, Online-Marketing, ich, ich habe ich, ich, ich hab erleben dürfen, was es heißt, wenn jemand ausgebildet ist, wirkliche Online-Waffen zu produzieren. Ich habe erlebt, wie Menschen in mehreren Monaten über 100.000 äh, Accounts aufgebaut haben, weltweit. Und jeder will das gern machen, aber keiner weiß, wie es geht. Und wir haben mit dieser Ak Akademie äh, eine, eine Lösung geschaffen, dass wir sagen können, wir geben euch wirklich echten Inhalt. Also es werden, äh, im ersten Schritt äh, werden, also sind, also vieles ist schon fertig. Äh, es werden im ersten Schritt über 100 Videos sein. Die werden dann natürlich in acht Sprachen übersetzt, äh, simultan. Das, das bedeutet, wir haben 800 Videos. Wenn sich in bestimmten äh, Ländern der Welt Communities schnell entwickeln, die wir jetzt mit diesen acht Sprachen nicht erreichen, kommen ja weitere Sprachen dazu. Also die PSC Academy, die PSC Technologien, das alles zusammen ist natürlich der Schlüssel zur Lösung der Rechtsfrage. Also ganz klar und deshalb ist es auch wichtig, wir müssen von Anfang an, alles sauber machen. Wir möchten nicht in einen Topf geschmissen werden mit Unternehmen, die diese äh, Prozesse nicht ordentlich handeln können. Und äh, aus diesem Grund äh, machen wir ja alles richtig und alles natürlich mit einer ganz, ganz äh, sauberen, lösung und dafür brauchen wir auch eine saubere kommunikation und deshalb für alle partner ganz ganz wichtig also wir haben hier ein innovatives kryptosystem auf diesen ganzen säulen und deshalb es gibt no goes es gibt stoppwörter und das müssen wir sofort in die komplette community tragen wir werden ja in der in der, in der kürzesten zeit werden wir wahrscheinlich 100.000 videos haben weil natürlich auf der ganzen Welt, die Menschen, wenn sie diese Idee verstehen haben, sich an diesem Rausch beteiligen wollen. Und deshalb bitte von Anfang an, Stoppwort Nummer 1, Kryptowährung. Wir haben keine Kryptowährung. Ja? Wir haben, richtig heißt es, und das muss in allen Sprachen um den Erdball getragen werden, Platin-Coin. Und die sind die interne Verrechnungseinheit im globalen Kryptosystem. Das ist der richtige Begriff mit Blockchain, mit Business-Plattformen, mit dem Social-Market, Social-Network und dem Retail-Market und das Blut, was diese ganzen Organe durchfließt und was sozusagen durch das Netzwerk strömt, das sind unsere Platin-Coins in diesem internen, äh, in diesem globalen Kryptosystem. Zweites Stoppwort. Wir verkaufen Coins. Wir verkaufen Kryptowährung. Bitte, bitte, von Anfang an, es ist falsch. Ja, und ich, wir werden das so lange sagen, bis es alle verstanden haben. Wir verkaufen das selbstverständlich nicht, sondern richtig, wir verkaufen keine Coins. Wir verkaufen den Schulungsinhalt und technologische Lösungen. Ja, denn wir haben die äh, das ist im Grunde, genommen, wie eben auch besprochen, auch der Schlüssel, dass alles vernünftig funktioniert. Äh, ich will vielleicht zum Thema Legalität auch sagen, ja, wir waren ja in diesen äh, Secrets Meetings letzte Woche, dazu werde ich auch noch zwei, drei Worte sagen. Wir hatten live zugeschaltet äh, den, den Anwalt, äh, der einer der renommiertesten Kanzleien in Zürich, der MME, der Herrn Dr. Glarner, der uns äh, lang und breit sozusagen erklärt hat, was die Herausforderungen sind, was geht, was nicht geht, dass hier sozusagen eine, ein System startet, was, wo man natürlich nicht ausschließen kann, dass irgendwann auch mal ein gewisser Beschuss kommt, dann muss man darauf unter Umständen mit kleinen Änderungen reagieren, aber diese Kanzlei hat alles begleitet richtig begleitet. Es waren im Vorfeld 150 einzelne Fragen, die sich mit diesen ganzen Prozessen beschäftigt haben. Die sind alle einzeln sehr aufwendig abgearbeitet und da ich ja nur auch hier der Geschäftsspitze ein bisschen nahe stehe, also wenn diese Summen bekannt wären, die allein äh, diese Anwaltskanzlei gefressen hat mit 600 schwarzen Franken die Stunde, da würden andere sagen, nee, da fange ich nicht an, ich muss erstmal Geld einsammeln und dann gehe ich zum Anwalt und das machen wahrscheinlich auch viele. Aber Platincoin, die PLC Group macht alles richtig, weil hier sind Leute am Berg, äh, wir werden dazu auch, äh, könnte man auch eine Stunde drüber sprechen, machen wir jetzt nicht die haben schon Geld verdient in, in ihrem Leben und es geht darum, ein Imperium zu schaffen, etwas ganz, ganz Großes und äh, einfach äh, Grenzen zu sprengen. Ja, und das ist es, was uns nach vorn treibt. Also falsch auch, Coin ist durch Vermögenswerte gedeckt. Ich weiß, wir haben ja im Vorfeld alle richtig schon getrommelt, weil äh, im Grunde genommen ist es so, ein ganz, ganz kleiner Kreis von nur acht Menschen hat sich irgendwann versammelt und die, äh, dem ist äh, dieses System, die Planung dieses Systems vorgestellt worden mit natürlich der Option, es geht los. Und was ist dann passiert? Äh, ja, äh, einer wollt, will natürlich, wir haben es mit Networkern zu tun und äh, die sind natürlich äh, sehr, sehr äh, gierig auch und einer will natürlich immer besser sein als der andere und dann hat natürlich das eine Team angefangen, schon mal eine Landingpage zu bauen, wo natürlich nichts über den Namen, nichts äh, verraten, weil das mussten wir alle mit ganz großen Strafen unterschreiben, keinen Namen zu nennen, nichts zu nennen, um natürlich auch den Markteintritt nicht zu beschädigen. Und äh, dann ging das los, die ersten Teams kamen. Mit, mit ihrem eigenen Namen, mit ihrer eigenen Landingpage und dann mussten natürlich die anderen nachziehen und auf jeden Fall war dann, ohne dass eine Firma überhaupt, ohne dass der Name überhaupt bekannt war, äh, waren dann auf einmal schon Tausende und Abertausende, die gesagt haben, egal wie das Ding heißt, egal was da wirklich dahinter steckt, das klingt revolutionär, da bin ich dabei. Also so ist das entstanden, auch mit diesen äh, vielen Teams und vielen Pages, die mittlerweile draußen sind und die werden natürlich jetzt alle abgeschaltet, spätestens bis Dienstag. Der Dienstag wird uns gleich noch begleiten. Das ist ein ganz denkwürdiger Tag. Und äh, da dürfen natürlich keine Aussagen mehr auftauchen, wie Coin ist durch Vermögenswerte gedeckt. Richtig muss es heißen, unser Platin-Coin ist ein Kryptosystem. Und die PLC Group AG, die Aktiengesellschaft, die dahinter steht, unternimmt natürlich alle Anstrengungen, um durch... Ihre Ressourcen und Vermögenswerte und um die, die Einnahmen aus dem Social Network, die Riesenwerbeeinnahmen, alles was da kommt, die Einnahmen aus dem PLC Business, der Crowdfunding Plattform, die Einnahmen aus der Academy natürlich kosten ja auch die Schulungsinhalte Geld und die Einnahmen aus dem Marktplatz dann mit einem professionellen Team und mit allen Aktivitäten diesen Coin, unseren Platincoin, unser Baby, zu stützen und zu popularisieren. Und wenn man das so kommuniziert, dann ist es absolut rechtlich einwandfrei und so muss das auch passieren. Also niemals Coin ist durch Vermögenswerte gedeckt. Richtig, wir haben ein Kryptosystem und die PSC Group AG wird alles tun, um das dementsprechend nach oben zu treiben. Falsch ist auch alles, was mit dem Wort Garantie zu tun hat. Wir haben natürlich keinen garantierten Rückkaufkurs, wie auch viele Seiten in der Form schon ein bisschen publiziert haben, aus Nichtwissen natürlich ist ja noch nichts in der Welt. Wir haben aber selbstverständlich einen Rücknahme-PLC-Kurs. Und insofern, ihr merkt schon, die Firma geht hier mit nichts zurück. Es geht einfach auch ein Stück weit um das Wording, wie das Neudeutsch so schön heißt. Das heißt, wir müssen uns einfach im Rechtssicheren Rahmen bewegen und deshalb gibt es selbstverständlich äh, kein Wort, was nach Garantie klingt, aber es gibt einen Rücknahmekurs und der ist selbstverständlich äh, auch ein Stück weit in Stein gemeißelt. Falsch ist natürlich auch eigene Bank. Ja, wir haben keine eigene Bank, wie wir vorhin gehört haben. Wir haben eine Payment Institution. Das heißt, wir haben einen äh, eigenen. Also demnächst einen eigenen Zahlungsanbieter und äh, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie PayPal oder, oder andere in dem Bereich, das bedeutet, äh, wir sind keine Bank, aber wir werden diese äh, Dienstleistung über die Payment Institution abwickeln und damit die äh, Sachen sicherstellen, äh, die wir gesagt haben, nämlich die Unabhängigkeit von den Banken wird angestrebt. So, also jetzt können wir alles nochmal zusammenfassen. Wir haben also die zukunftsträchtigen Technologien abgehakt. Wenn ich Fragen im Chat nachher zugelassen. Wir werden eine riesige Community aufbauen. Wir haben reale Aktiva. Diese Firma verfrisst nicht alles, sondern hier wird richtig investiert, ja, weil wie viel Ferraris kann man sich denn kaufen, ja? Also man muss ja auch mal ein bisschen. Überlegen. Also enormer Absatzmarkt, Unabhängigkeit von Banken, das alles in einem legitimen Rechtsrahmen und das ist ja die entscheidende Frage. Es sind so viele Dinge da draußen ja. und äh, die, die Szenerie hat sich komplett gewandelt. Wir haben im letzten Jahr wahnsinnige Dinge gesehen, was möglich zu sein scheint. Wir haben aber auch ganz viel gesehen, was auf einmal ups, ups, <lacht> von einem Tag auf den anderen verschwunden war die entscheidende Frage ist immer, woher kommt das Geld? Und die Frage muss beantwortet werden. Und die muss so beantwortet werden, dass es wirklich beweisbar beantwortet ist und nicht äh, mit, mit, mit irgendwelchen Halbseiten und Fakten. Und hier wissen wir, die Monetarisierung von Platincoin findet wirklich statt. Wir haben die Business-Pakete, die Academy Points, die Likes, die Ad-Points, wir haben die Einnahmen aus dem Netzwerk, Werbung. Also, äh, Facebook hat nur die Werbung und hat Milliarden und hat einen Börsenwert. Und, ja, äh, überlegt doch mal. Ja, äh, also äh, äh, Denkt einfach ein Stück weit weiter. Und ich sage immer so, äh, wenn jemand sagt, naja, ich weiß nicht, dann sage ich vielleicht mal, und wenn doch. Und wenn doch. Also wir haben hier, wir haben hier eine Chance. Die, oh, oh, ich muss eigentlich fast Pause machen, mir läuft es gerade kalt, den Rücken runter. Immer wieder, wenn ich hier über diese Dinge spreche, äh, das ist einfach Wahnsinn. Die Einnahmen aus der Crown Fund, das kommt ja alles noch dazu, der Online-Shop. Also äh, äh, im Grunde genommen sind hier eigentlich fünf Global Player, fünf riesen Global Player von Investment bis Market bis Werbung, alles, wo heute das meiste Geld verdient wird, global, ist hier versammelt und unter, ein, unter der neuesten Zukunftstechnologie vereint. Mehr geht nicht. Und wer es eben nicht versteht, äh, was soll es? Ja? Also man kann eigentlich die ganze, die ganze Stunde, könnte man jetzt äh, so zusammenfassen, indem wir einfach sagen, okay, wir haben ein Business, wir haben ein Social Network und die Academy und den Markt, das ist unser Fundament und das ist richtig fett und das ist richtig groß, da hat, haben wir richtig was zu bieten. Ja, und dieses Fundament sprudelt sozusagen diese Geldsäulen nach oben und um diese Geldsäulen packen wir jetzt richtig und schön ein, warm und gemütlich mit unserer Payment Institution und da wird dann das ganze Investmentportfolio aufgelagert. Und das Dach all dessen bietet sich mit unserer Blockchain-Technologie, mit unserem platin coin Und wenn dieses Haus in mehreren Monaten so steht, dann kann da ein Hurricane angreifen, da kann ein äh, sonst was für einen Sandsturm kommen, das fällt nicht um. Da wird es natürlich wie bei allem, was neu startet, vielleicht auch manchmal ein bisschen ziehen oder es gibt vielleicht... Äh, naja, auch mal eine kleine Repara was zu reparieren, aber ich kann euch hundertprozentig versprechen, das Fundament ist so stark, das Ding bläst keiner mehr um. Und das ist es einfach. Und vielleicht, wenn wir über den Rücknahme-PLC-Kurs sprechen, ja, weil äh, es ist natürlich so, äh, natürlich, äh, die, die ein bisschen mitdenken, die wissen, äh, hier geht es natürlich um, um sehr, sehr viel mehr als, als sich die meisten da draußen vorstellen können. Es geht jetzt los. Ja? und äh, war ja schon auf der Landingpage zu sehen. Äh, es geht am Dienstag los mit der Registrierung, aber am 11. Mai, also einen Monat später, kommen wir gleich darauf zu sprechen, äh, startet dann das System. Und mit 10 Cent startet es. Und dann äh, ist eins klar, der Kurs kennt natürlich erstmal wahrscheinlich eine Richtung, mit der wir alle sehr zufrieden sein werden. Ja? Und in dem Moment, wo dieser Kurs ein Euro erreicht hat der Preis, ja, also der, der, äh, die, die, die Verrechnungsbasis sozusagen, dann fängt die PLC Group an, die eigenen Coins zurückzukaufen. Die Frage ist, werden sich überhaupt Verkäufer finden? <lacht> das ist die Frage. Es geht hauptsächlich auch um eine symbolische äh, Maßnahme. Und äh, irgendwann ist natürlich so, wenn wir hier die, die, die, die Liste hier weiterspinnen, dass natürlich irgendwann der garantierte Kurs auch höher ist als der spekulative, äh, Quatsch, als der Rückkaufkurs von gestern. Ja, so entwickelt sich das. Und jetzt kommen wir mal zur Planung. Ja? Und äh, spätestens da merken wir schon, die ganze Sache wird jetzt richtig verrückt, ja? weil äh, man könnte diese Folien anpassen, ja, aber die, die Planung war so, dass sozusagen am 11. Mai der große pre beginnt und man dann so bis zum Herbst 60.000 User aufbaut und 300.000 Accounts, aber 60.000 Bezahlte, ja, um das vielleicht mal so zu sagen und so bis zum Januar sind das dann 80.000 und so geht das hoch. Naja, <lacht> ich sage mal eins. Ich weiß, was allein hier einige Teams, es sind ja einige auf der Leitung, was die jetzt schon gewirbelt haben und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn wir wahrscheinlich zur Frühstückspause am 11. Mai die 60.000 haben, aber eigentlich haben wir die ja schon, bevor es eigentlich losgeht, weil wir ja am Dienstag beginnen. Das heißt, wir reden wir reden über Zahlen, die natürlich überhaupt nicht im Entferntesten mit dem zu tun haben, was hier ganz, ganz konservativ auf dem Zettel steht. Ja, und wir werden uns da überraschen lassen und äh, ja, gucken wir einfach mal weiter, dass wir hier vorankommen. Das heißt, also es geht los am 11. Mai mit 10 Cent wie lange die 10 Cent halten, das wissen wir nicht, weil ich ja eben schon sagte, normalerweise hat die Firma bis Ende des Jahres mit ca. 60.000 Accounts gerechnet, wenn die natürlich nach einer halben Stunde schon da sind, dann wissen wir ja, Angebot und Nachfrage äh, wird natürlich, die, die Marktgesetze kann ja auch die Firma nicht außer Kraft setzen, das heißt, da passiert ein bisschen was. Ja, und dann haben wir ja die Turboknöpfe. Wir haben den äh, ja die PLC Group, wenn das alles durchläuft, kann natürlich auch an die Börse gehen. Also richtig äh, vielleicht auch nur einige Teile, vielleicht nur das Netzwerk mit den Werbeeinnahmen oder so. Ja, also äh, äh, wir haben die Börsengänge, die richtigen Börsengänge, wir haben das eigene Zahlungsinstitut, so ein Turboknopf, wenn wir der ganzen Community beweisen, dass all das, was wir hier sagen, dass das funktioniert, dass das da ist, dass alles Reibungslos da ist, dann ist ja das Vertrauen, wird ja jeden Tag wachsen. Ja? Natürlich können die von uns finanzierten Firmen, die können ja auch an die Börse gebracht werden, was auch wieder Torbo-Knöpfe auslöst. Ja? Also, eigenes Zahlungssystem, es sind schon die Kryptomaten, eigene Kryptomaten sind schon im Labor da und werden demnächst prä präsentiert. Also äh, ich weiß ja auch ein bisschen, was im Hintergrund da noch angeht und, und, und deshalb, also ich bin ich bin so glücklich und vor allen Dingen so dankbar, ich könnte eigentlich nur noch rausschreien, danke, danke, danke, danke, dass ich äh, in meinem Alter nochmal so eine Chance bekomme, hier dabei zu sein, äh, weil, ja, ich sag ganz klar, äh, seit... 26 Jahren will ich finanzielle Unabhängigkeit und äh, wenn es jetzt nicht passiert, dann wahrscheinlich nie wieder. <lacht> also, aber es wird passieren und ich bin ja nur ein bisschen Profi im Bereich Network Marketing und wir haben ja einen Vergütungsplan. Wenn ich auf die Uhr gucke, werden wir den jetzt nicht komplett behandeln. Aus einem Grund, weil jeder ganz schnell verstehen wird, äh, dass hier so viel Geld in diesem Plan liegt, äh, dass es Wahnsinn ist, weil die Hürde hier mitzumachen ist, eigentlich gleich Null. Das heißt, wenn ich nur ein 5-Euro-Paket äh, kaufe, 5 Euro, die könnte man zur Not auch mal sogar verschenken, ja. Also 5 Euro, wenn ich überlege, was ich heute so über den Tag so der Gastronomie geschenkt habe, so nur mit Frühstück und so weiter, äh, da sind schon wieder ganz andere äh, Summen weggegangen. Also mit den 5 Euro äh, kann ich... Sofort, werde ich sofort für die erste Ebene freigeschaltet. Das bedeutet, ich kriege 10% von allem, was ich selber vermittle. Wir haben hier äh, Leute im Team, die haben schon zum Teil weit über 100 Menschen vorregistriert. Weit über 100 und davon nicht ein oder zwei, um mal so sich als Recruiting-Gott bezeichnen zu lassen. Wir haben hier wahrscheinlich äh, schon 100, die über 100 in der ersten Linie haben. Ja, so geht das Ding ab hier. Ja. Und, äh, aber das macht ja keinen Sinn, nur an der ersten Ebene zu partizipieren und deshalb, wir machen dann extra Webinar für den Vergütungsplan, ist es so, dass wir mit jedem, mit jeder, also, äh, mit jeder Leistung, die ich erbringe, kann ich mich äh, freischalten lassen bis, zu, bis zur elften Ebene. Da passen dann also unter Umständen hunderttausende Leute rein. Äh, insgesamt werden 38 Prozent über diesen Plan ausgeschüttet. Ja, und ich denke mal, das ist ganz vernünftig, weil wir wollen ja, dass die Hälfte auch wirklich in die Investitionen äh, fließt. Und wir machen ja nicht irgendein äh, System, was nur den Vertrieb reich machen soll, der, der wird automatisch reich, sondern wir wollen die, die Com der Community einen Coin liefern, der die Welt verändert. Ja, aber... Wenn wir, wenn wir den Vergütungsplan einzeln besprechen, wird jeder erkennen, dass er wahrscheinlich noch niemals äh, in einem System gearbeitet hat, was so gut funktioniert. Also äh, ich werde hier fünf Sterne, äh, äh, also ich kann mich hocharbeiten, also es gibt sozusagen äh, eine äh, Form, sich in, in, in den Sternen bis zu fünf Sternen hochzuarbeiten und dann gibt es natürlich noch die Ränge und äh, mit den Sternen funktioniert das so, dass ich, dann ein größeres Paket haben muss, um mehr Sterne zu haben. Dazu brauche ich auch mehrere Erstlinien und das finde ich ganz fantastisch, weil ich finde es also so, also diese, diese, es gibt ja so binäre Pläne, wo ich sozusagen, wo es immer heißt, du hast einen power und musst nur einen finden, der arbeitet und dann verdienst du für immer Geld. Aber ich sage mal ganz klar, die haben meistens einen Max-Payout. Und wer hier, und wir sprechen ja gerade mit Profis aus der ganzen Welt, wer hier da ist und sich vorstellen kann, eine Million im Monat zu verdienen, das ist jetzt eine harte Zahl. Ich weiß, viele können auch mit solchen Zahlen nicht umgehen, aber der hat natürlich in einem Plan mit Max-Payout nur die Möglichkeit, dieses Geld zu verdienen, indem er was nicht fair ist, was eigentlich nicht funktioniert und eigentlich auch nicht real ist, äh, zig Accounts führt oder, oder, oder. Ja, Hier ist es so, jeder kann unbegrenzt verdienen, es gibt keinen Max Payout, und wenn man sich mal überlegt, ja, also zweite Ebene, 4%, dann steigert sich das bis in die fünfte Ebene mit 7% und dann weitere fünf Ebenen mit 1%. Prozent. Äh, setzt euch einfach mal hin, rechnet mal ein bisschen und dann könnt ihr wirklich auch nicht mehr schlafen. Mehr will ich zum Plan jetzt nicht sagen, weil da machen wir ein extra Vergütungsplan-Video. Äh, das wird jetzt alles zu lang gehen, weil dieses Webinar dient ja der einzig und allein einer einem Ziel nachzuweisen, dass Platincoin eine echte Chance ist, alle Träume, alle vergrabenen Träume wieder auszugraben und sich einfach mal drei, vier Wochen auf eine Geschichte zu konzentrieren, um unter Umständen mit drei Wochen Arbeit ein Ergebnis zu erreichen, was unsere Vorstellungen komplett übersteigt. Also wir haben den Star-Status in dem Network-Modell dann haben wir Rangbonus, das heißt also die Position Platin-Diamond äh, bekommt, das ist die höchste Position, die es momentan gibt. Ich glaube, die Firma wird demnächst den Vergütungsplan ändern müssen und dann noch eine Position Super generell oder äh, Cosmos Platin-Diamond draus zu machen. Also wenn ich 20 Diamonds habe in direkter Linie, äh, dann äh, mit noch ein paar anderen Qualifikationen an Umsatz gekoppelt, dann bin ich in Diamond und bekomme eine Million Euro Prämie und äh, ich bin mal jetzt mal ganz, ganz ketzerisch. Ja. Ich weiß, das, äh, das ist ein bisschen frech, aber ich sage mal ganz klar, das ist mein Ziel und das will ich auch nicht äh, in 20 Jahren erreichen, sondern deutlich schneller, weil ich möchte noch was haben von meinem Leben. Also hier wird es richtig spannend. Aber wer hier einfach ein bisschen was tut, ist schnell im Autoprogramm äh, oder auf tollen Reisen rund um die ganze Welt. Das heißt, die, die jetzt hier am Anfang Gas geben, die werden ein Leben führen in äh, gewisser Zeit, äh, was einfach äh, gigantisch ist. Aber die Firma, wie gesagt, die Firma denkt immer an den Massenmarkt. Massenmarkt, da muss alles funktionieren, da muss alles durchdacht sein und äh, ich habe nun in so vielen, leider in so vielen Network-Marketing-Unternehmen bisher Zeit verbringen dürfen, aber ich muss ganz klar sagen, es ist immer dasselbe. Die meisten Probleme kommen auch mit dem Support. Und hier ist ein neues Unternehmen, was neu den Markt betritt und sich sofort eine der größten Agenturen für diesen Kundendienst sucht, nämlich die Telekom Express. Dreisprachig von Anfang an, äh, die haben äh, Kunden äh, von... Äh ich weiß nicht, wir hatten die hier mal mit drauf, wahrscheinlich darf man das nicht unbedingt nennen, die Kunden, deshalb nenne ich sie jetzt hier nicht öffentlich, also wirklich ganz, ganz renommierte Gesellschaften, große Banken, große Fluggesellschaften, für die, die den Kundendienst international organisieren und jeder von uns weiß ja auch, wenn heute jemand irgendwo einen Anruf bekommt oder irgendwo bei einer Hotline anruft, ist es oft auch eine Stimme, die sehr freundlich ist, sehr kompetent ist, super spricht, aber mit einem leichten Akzent. Das heißt, das wird heute alles weltweit organisiert, also global und so. Wie unser Unternehmen global ist, so wird auch der Kundendienst global organisiert. Und jetzt nochmal für die Leute, die Menschen, die jetzt sagen: Okay, ich bin hier dabei, aber ich habe noch gar nicht so die Erfahrung. Ja? Da reden wieder Profis und die werden sich wieder alles für sich aufteilen. Und ich habe ich hier überhaupt eine Chance und so weiter. Und da sage ich euch. Jeder, wenn hier jetzt Menschen auf der Leitung sind, die noch niemals in ihrem Leben was von Network Marketing gehört haben, von Empfehlungsmarketing, von Strukturvertrieb, von, von, von Internet, von Blockchain, egal von was, keiner weiß nichts, alle werden von uns so gepusht, so geschult und so mit Content versorgt und mit allem, was dazu gehört, dass auch viele Profis, die meinen, sie haben... Alles selber ganz schnell feststellen werden, was Platin, Coin, die PLC Group hier Ihnen zur Verfügung stellt, ist Wahnsinn. Und ich weiß ja, wie einige Menschen arbeiten, die ich jetzt schon kennenlernen durfte und ich bin einfach nur, ich, ich, ich war einfach nur geflasht. Ja? Ich war bei einem Unternehmen, das hat über zehn Jahre gebraucht, um ihr Backoffice mal so richtig toll zu machen und da laufen hunderte Millionen Umsatz im Hintergrund. Also ihr kriegt hier... Alle erforderlichen Werbeinhalte, tolle Videos, Materialien, Präsentationen, Promo-Seiten, Banner, Image-Content fürs Team-Recruiting, Videoclips, Erfolgsgeschichten. Wir werden am Anfang Menschen auswählen, die wir jetzt sofort vom Einschreiben supporten über das nächste Jahr und immer wieder begleiten, die Entwicklung, alles live, alles für alle nachvollziehen. Es, es, es, es, es ist verrückt, was da alles im Hintergrund läuft, also PLC, Sonderprojekte mit wirklichen Personen. Und wir werden natürlich, wir werden offline gehen, wir, wir, wir dürfen das, wir können das und wir werden hier der ganzen Welt zeigen, äh, ihr könnt ja alles machen, was ihr wollt da draußen, aber hier nicht dabei zu sein, das ist so, äh, bald werden die Menschen sagen, äh, ja, äh, na gut, ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, wir, wir, wir, wir fragen ja auch nicht äh, Ach, nee, ich sag das jetzt nicht, weil das wird ja alles noch lange ne, im Netz sein. Äh, aber ich sag mal ganz klar, hier eine, ein Zitat, ja, ich weiß nicht, ob jemand weiß, aber wir können jetzt eh nicht hin und her sprechen. Wir werden unser Vorhaben so wichtig machen, dass es eine Spur im Weltraum hinterlässt. Ich habe die Folie mal jetzt mit reingenommen. Ich darf darüber leider nicht sprechen. Aber ich sage euch ganz klar, naja, die Rüchteküche sagt ja auch immer viel und äh, wir haben ja hier auch viele Ingenieure äh, aus der Raumfahrttechnik und so weiter und so fort, die hier mit an diesen ganzen technischen Lösungen arbeiten. Die besten der besten der Welt. Aber es werden hier Dinge gezündet, da werden sich äh, schon in wenigen Monaten, werden die Leute sagen, oh wow, Mensch, oh, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Und was ist da eigentlich passiert? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt kommen wir zur Timeline. Also letzte Woche waren diese Top-Secret-Meetings, Top -Secret die waren normalerweise geplant, wirklich nur äh, für ganz wenige Networker, die eingeflogen werden sollten nach Berlin, um sozusagen schon vorzueroieren, was passiert. Natürlich haben die Menschen, die, die ersten acht, haben natürlich alles versucht, um natürlich jetzt ihre Besten der Besten zusammenzutrommeln. Das heißt, diese Top Secret Meetings, wo irgendwann mal 20, 30 geplant waren, haben sich jetzt ausgewachsen zu einer Präsentation zu einem Präsentationsmarathon von Montag bis Samstag. Also, die ganze Woche wurde dort natürlich, also, äh, nochmal, also vielen, vielen Dank. Ich habe auch eine pre erlebt. Und also es gab also auch nicht irgendwie ein paar Schnittchen mit Gehacktes. Also hier ist richtig. Hier ist richtig investiert worden in die Köpfe. Die Lieder wurden zum Teil aus der Welt eingeflogen. Wir waren in tollen Hotels, hatten eine wunderbare Verbringung. Ich sage nur, danke, danke, danke, danke, was die Firma ohne einen einzigen Cent bisher Umsatz drinne zu haben, schon im Vorfeld auch investiert. Da ist richtig, da sind richtig große Geldgeber im Hintergrund. Also das war Wahnsinn. So und jetzt beginnt also am 11. April und erstmal Gratulation an alle, die jetzt live sind oder vor dem, ersten, äh, vor dem 11. April diese Präsentation hier sehen und dann eine Entscheidung treffen. Die Community ist die Stunde Null. Am Dienstag ist die Stunde Null und dann starten wir erst mit den richtigen Registrierungen. Hier steht vorläufige Registrierung, weil man ja noch nicht kaufen kann. Das heißt also, es geht los. So, und dann... Baut sich und das ist ja eine Geschichte, da werden wir ja alle, alle verrückt werden, wenn wir in unser Backoffice gucken, schon allein die Nutzerzahlen zahlen, was da passieren wird in den nächsten vier Wochen, aber dann der ganz große Knall, und da weiß ich nicht, ob ich mich zur Vorsorge lieber ins Krankenhaus einliefern lasse, damit die mich wirklich rund um die Uhr auch checken und begutachten, wenn dann am 11. Mai das Ding losgeht, möchte ich keinen Herzinfarkt bekommen. Also das ist wirklich wichtig. Die Gesundheit steht an allererster Stelle. Das heißt, am 11. Mai geht die richtig große Website online. Die mobilen Apps werden funktionieren für uns alle. Wir haben alles auf den Handys. Wir können auch mit dem Wallet schon offline, Wir können, da, da die Blockchain läuft und wir können diese Business-Pakete kaufen. Das heißt, am 11. Mai fluten wir die Backups. Und es wird Menschen geben, die schon viel erlebt haben. Ich... ich äh wir hatten ja nur in Berlin nur Stars, da waren viele Networker da, die wirklich kontinuierlich sechsstellig im Monat verdienen, die haut so schnell nichts vom Hocker, das sind Menschen... Die natürlich sagen, naja, naja, <lacht> mir geht schon gut. Aber wenn man dann gesehen hat, dass die auch Tränen in den Augen hatten, die haben, die haben verstanden, was jetzt die nächsten vier Wochen passiert. Also ich kann euch nur sagen, kämpft um die besten Köpfe, aber egal, jeder, jeder kann hier duplizieren. Es ist das einfachste Geschäft, was ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und dann, also ich gehe mal davon aus, es wird eher sein, spätestens am 11. Juni, haben wir das Geld, unsere verdienen Provisionen auch bei uns. Also es ist Auszahlung. Warum dauert es auf jeden Fall ein bisschen? Weil wir alles wieder, Legalität, Rechtsrahmen, alles ist ordentlich, alles ist absolut safe. Das heißt, jeder, der ein Business Pack kauft, egal in welcher Höhe, darf dieses Business Pack Zurückgeben 14 Tage. Es ist ein Online-Kauf eines Online-Produktes. Er darf dieses Produkt 14 Tage zurückgeben. Also es werden immer diese 14 Tage abgewartet. Kommt dann kein Widerruf. Ist das Geld verdient? Klar äh, ist natürlich eins, also wer sich das Paket anschaut und dann trotzdem zurückgibt, der ist für die Community gesperrt. Der kann natürlich dann nicht sagen, äh, jetzt will ich doch wieder kaufen. Der ist dann raus. Und äh, was das für Folgen haben kann, äh, weiß jeder selbst. Und deshalb gehe ich mal davon aus, dass die Widerrufs, das, denke ich mal, sehr, sehr selten genutzt werden. Ne? Um es vielleicht mal ganz, äh, ganz einfach auszudrücken. Also, 11. Juni, es gibt dann auch schon Bonuspunkte. Äh, es geht auch schon los mit den 10% der eigenen Platin Coins aus dem Verdienst, aus dem Minting. Ja, also all das ist möglich. Und dann der 11. Juli. Unsere Box ist bei uns. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, wir haben immer die Fragen, wann geht ihr ja an die öffentlichen Börsen? Ja äh, Und wer das heute technisch verstanden hat, weiß, wir können erst an die öffentliche Börse gehen, wenn das Minting stabil funktioniert. Das heißt, wenn das Netzwerk und die, äh, die PSC boxen alle funktionieren, weil wir ja nicht übernommen werden wollen von einer chinesischen Farm. Ja? Und wenn die Chinesen kommen und alle ihre äh, Mining-Power auf den Platin-Coin richten, dann machen wir Proof of Stake und dann funktioniert das nicht und dann können die uns nicht übernehmen, kann also nichts passieren. Also ab 11. Juli natürlich auch alles, ordentliche Rechnungen, Support in drei Sprachen, das heißt, alles absolut professionell. 11. August, Start des Social Networks, ja, Bezahlung für die Aktivitäten im, im, im Network und dann sind wir natürlich auch auf externen Börsen gelistet. Wer aufgepasst hat, heute weiß, die dezentrale Lösung ist die bessere, aber die Leute wollen das und dann sollen sie es kriegen und selbstverständlich gehen wir auch auf die Börsen und dann können sich die Spekulanten mal ein bisschen richtig austoben und mal sehen, was wir da sehen werden, das wird auch richtig spannend werden, aber dann am 11. September kommt die dezentrale Börse, dann äh, läuft natürlich auch das, die Business-Plattform richtig und dann geht auch der Markt los. Ihr habt gesehen, die ganze Zeit war es immer die Elf, die Elf, die Elf, die Elf. Und was bedeutet das? Die Elf bedeutet, das ist unser Slogan. Und wir haben es vorhin in die Kamera gezeigt, wir werden es auch jetzt immer wieder sehen. Und bald wird es Millionen Menschen geben, die eins und eins in die Kamera halten. Das ist unser Zeichen für alle. Da werden sich demnächst alle platin weltweit dran erkennen. Wir gehen auf die Flughäfen. Und grüßen und so, es wird eine verrückte Sache, weil 1 und 1 ist normalerweise bei den Menschen 2. Aber wir beweisen mit dem, was wir machen, dass bei uns bei Platincoin, 1 und 1 11 ist. Und das ist unser Slogan. Wir geben den Menschen die Chance aus 1 und 1, 11 zu machen. Und das machen wir hier. Und deshalb ist es auch für uns so, die, diese 11 ist eine ganz äh, spezielle Zahl, die wird uns noch lange begleiten, aber die erste Convention, die muss natürlich am Wochenende stattfinden und deshalb ist die am 16. September. Äh, wir werden uns natürlich eine fantastische Halle in Europa suchen. Äh, wir haben dazu schon, Verschiedene Ideen, es werden tausende und aber tausende Partner dorthin kommen, es wird gefeiert. Wir werden dort sehr viele Tränen sehen, Freudentränen von Menschen, die noch nie was im Network verdient haben und die jetzt äh, durch Platincoin in kürzester Zeit frei geworden sind von ihren Sorgen. Und äh, das wird ein Event der Spitzenklasse. Wir müssen natürlich sehen, dass wir einen Ort wählen, äh, wo wir äh, für die meisten, die dann international anreisen, wirklich auch Visa-Bedingungen statt also, also sicherstellen können, dass die ohne große Formalitäten reinkommen. Und darum wollen wir den Ordner nicht nennen. Wir müssen einfach gucken, was, welches Land bietet uns für diese Convention die besten Bedingungen. Und das wird dann jetzt in den nächsten Monaten entschieden, in den nächsten Wochen. So, ab 11. Oktober spätestens natürlich, weil wir haben ja gesagt, wenn der Kurs 1 Euro der Preis erreicht ist, dann fängt die Firma schon an, zurückzukaufen, aber entscheidend ist, am 11. Oktober soll das lizenzierte eigene Payment-System stehen und das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt, Ach, wir hätten hier ganz, ganz oft von Fahren heute einblenden müssen, wir werden demnächst eine Präsentation machen, <lacht> die, die, die natürlich eine ganz andere technische Sachen bieten, aber jetzt ist erstmal wichtig, die Community zu informieren. Geht raus und sagt allen, am Dienstag geht's los und am 11. Mai, am 11. Mai passiert was ganz, ganz Großes und viele sagen, und wir haben die ganze letzte Woche mit Profis gesprochen, es wird vermutlich der größte Network Launch werden in der Geschichte des Direktvertriebes in der Geschichte des Network-Marketings, es, es wird alle Grenzen sprengen, die jeweils irgendwo aufgestellt worden sind, weil einfach das System äh, keinen zurücklässt und <lacht> es gibt einfach keinen, äh, der einen Grund hat, hier nicht dabei zu sein. Also ich, ich, ich wüsste keinen Grund, weil äh, es ist kein Risiko, also es ist, äh, das brauchen wir nicht zusammenfassen, es ist einfach so. Also es wird die größte Geschichte, die Zeit ist jetzt, und deshalb, ich lade alle hier Anwesenden ein, kommt mit auf diese Reise, die jetzt beginnt und wir wollen ja nicht, dass jemand das, was er bisher macht, liegen lässt. Bloß nicht. Ja, wir wollen ja nicht die Wirtschaft zum Stillstand bringen, äh, macht alle das, was er äh, immer gemacht hat, macht das alles weiter, aber... Seid offen für diese Möglichkeit und beteiligt euch ein Stück weit an dem, was jetzt entsteht. Äh, unter Umständen äh, kann das wirklich für viele, viele Menschen das Leben komplett verändern. Also, ich, ich gehe jetzt hier raus aus der Präsentation, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Menschen sind noch da und äh, wir werden jetzt den Chat anmachen und ich begrüße dann auch nochmal unseren CEO Alex Reiner, der hier Fragen Beantwortet, äh, die bestimmt noch in der äh, hier sind. Also, ich mache mal mein Mikrofon aus und sprechen Sprechenbild kann sofort. Sp ja, danke dir, Elias. Für deine Kurzversion unserer Präsentation. Ich glaube, YouTube wird mir morgen eine Rechnung schicken wegen Überziehung, aber ist nicht so schnell. Es muss, musste alles ja gesagt werden und geht immer durch die Decke. Und ich muss man echt wegen äh, unter ärztlicher Aufsicht stellen, denke ich mal, die nächsten Wochen. Äh, beim Berti genauso. Aber wir versuchen natürlich äh, fürs Team ganz einfach in der nächsten Woche auch komprimiert Informationen rüberzubringen, die Landingpages zu verändern. Natürlich wieder wie gewohnt äh, verschiedene Sprachen, äh, zu machen und alles äh, für euch äh, zur Unterstützung, wie ihr das gewohnt seid, dass wir am 11. Mai einen tollen Start haben und äh, nicht nur wir, äh, wir sind ja ganz gut dabei, sondern dass jeder Einzelne tatsächlich hier die Möglichkeit hat, bis dorthin was zu bewegen. Ähm, ja, macht es. Sind jetzt, denke ich mal, wir verabschieden uns langsam. Jungs, hat mir Spaß gemacht und an alle Zuschauer, ja, bis zum nächsten Mal. Wir geben euch natürlich wieder über den Verteiler Bescheid, wann das nächste Hangout ist. Aber richtet euch mal so auf Dienstag Mittwoch. Vielen Dank. Danke. Danke, Thomas. Schönen Abend an alle da außen. Geht noch im Biergarten. Das Wetter ist noch toll. Denkt drüber nach und wir sehen uns.